Jetzt läuft es. Gut, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu unserer Veranstaltung. Wo war das, die USA, nach den Wahlen? Ich bin Nadja Scharabi, ich leite das Referat für internationale Politik und Nordamerika bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und werde die Veranstaltung heute Abend moderieren. Bevor ich eben kurz zur Veranstaltung noch etwas sage und vor allem auch meine Gäste vorstelle, ein paar technische Hinweise, die wichtig sind. Wir haben etwa 90 Minuten Zeit für die Veranstaltung und es ist vorgesehen, dass ich mit den Panelisten hier ungefähr 60 Minuten im Gespräch bin. Währenddessen können schon gerne Fragen gestellt werden ähm, in der Fragen- und Antworten-Funktion. Es gibt auch die Chat-Funktion hier auf Zoom, über die man sich austauschen kann. Außerdem streamen wir die Veranstaltung über Facebook und YouTube. Und auch die Kommentare und Fragen, die da eintreffen, ähm, werden zu mir weitergeleitet, sodass ich versuchen werde, sie schon in der Diskussion ins Gespräch einzubauen. Wenn mir das nicht gelingt, würde ich sie hinten ranstellen, weswegen wir halt noch einen Puffer nach diesem Gespräch haben, was ich moderiere, wo ich dann explizit auf Fragen eingehe, die aus dem Publikum kommen. Ähm, genau, ähm, ansonsten, wenn es ähm, Probleme gibt oder so, gerne sich im Chat an den technischen Support wenden, der äh, versucht, das dann zu lösen bzw. Wenn es nicht lösbar ist, dann bitten wir das zu entschuldigen, aber die meisten Probleme sind lösbar. Warum kommen wir hier zusammen? Die USA haben gewählt ähm, vorgestern. Ähm, das Ergebnis ist noch nicht endgültig bekannt. Ähm, ich glaube, davon ist auch niemand ausgegangen, dass wir heute mit einem endgültigen Ergebnis reden können. Es bleibt also spannend. Ähm, wir gehen aber auch davon aus, dass die Wahlen bzw. das Wahlergebnis, ähm, die USA, aber auch uns hier in Europa und auch uns hier in Deutschland noch länger beschäftigen werden. Die jüngsten Ereignisse überschlagen sich. Gestern ähm, machte Trump, äh, sorgte Trump für Aufregung mit seiner Erklärung äh, zum Wahlsieger, also sich selbst zum Wahlsieger zu erklären. Ähm, jetzt will er gegen die weitere Auszählung äh, von Briefwahlstimmen klagen und vor einigen Wahllokalen äh, ziehen auch Trump-Anhängerinnen auf, zum Teil bewaffnet, beziehungsweise gibt es auch Androhungen aus dem Justiz-Department, äh, dass ähm, bei möglicherweise legitimen Wahlbetrugsvorwürfen auch Bundeskräfte vor, vor äh, Einziehen ähm, geschickt werden könnten. Ähm, Spannend ist sicherlich auch das Ergebnis für den Senat und gleichzeitig das Verhältnis, was sich im Repräsentantenhaus ergeben hat und was das alles bedeuten würde, wenn Herr Biden am Ende vielleicht die Wahl doch gewinnt. Die Gräben zwischen den politischen Lagern sind unter Trump nicht entstanden, aber haben sich verschärft und diese gespaltene US-Gesellschaft gilt es nun irgendwie zu versöhnen. Die große Frage ist, ob Biden das leisten wird können und ob er der Richtige dafür ist. Für uns als Linke stellt sich natürlich die Frage, ähm, wäre ein da nicht am Ende der bessere Kandidat gewesen? Diese Frage möchte ich auf alle Fälle auch mit meinen Gästen heute Abend diskutieren. Also heute Abend geht es darum, so haben wir es angekündigt, das Wahlergebnis oder eher auch das Nicht-Ergebnis zu diskutieren ähm, und die aktuellen äh, Entwicklungen ähm, genauer zu beleuchten. Ich freue mich, dass ich äh, zu Gast habe Anne äh, Wertheimer. Anne ist die Vorsitzende der American Voices Abroad Berlin und lebt schon seit 1971 äh, hier in Berlin, hat vorher in den USA, in New Jersey und in Washington DC gelebt. Herzlich willkommen Anne. Außerdem begrüße ich Andreas Günther. Andreas Günther leitet für uns das Büro in New York und wird uns live aus Manhattan berichten. Herzlich willkommen, Andreas. Herzlich willkommen auch Carsten Hübner. Carsten lebt und arbeitet als freier Journalist in Berlin und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Gewerkschaften und mit internationaler Politik. Ähm, er war zuletzt für viereinhalb Jahre als geschäftsführender Direktor des Transatlantic Labor Institute tätig. Ähm, dafür ein Pilotprojekt, das von der IG Metall und der US-Autoarbeitergewerkschaft angestoßen wurde, was einen Sitz in Spring Hill im US-Bundesstaat Tennessee war. Und ähm, dort war er in der transnationalen gewerkschaftlichen Bildungsarbeit tätig. Seit September diesen Jahres ist Carsten wieder in Berlin. Herzlich willkommen, Carsten. Und last but not least, ähm, herzlich willkommen, Stefan Liebig. Stefan Liebig ist Abgeordneter im Bundestag für Die Linke und außerdem auch äh, unter anderem stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe USA des Bundestages. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Mich würde als erstes interessieren, was ist die aktuelle Lage, wie ist die Lage aktuell? Und da würde ich eine Frage an dich richten an, wie hast du die Wahlnacht sowohl wie die Tage gestern und heute erlebt? Was bedeutet die aktuelle Situation für dich und wie diskutiert ihr das zum Beispiel bei American Voices Abroad? Es ist sehr nervenaufreibend, zu spannend. Ähm, American Voices Abroad, wir sagen AVA als Abkürzung. Ähm, ich glaube, alle sind nervös und äh, haben sogar physische Symptome, Schlaflosigkeit und so weiter. Ich glaube, dass die Wahl für Amerikaner ganz egal, wo sie wohnen, unheimlich wichtig ist. Jetzt sieht es viel besser aus als Dienstagabend oder gestern früh. Biden holt auf. Es gibt ja Berechnungen, die wir ständig sehen. Ich gucke, ich habe neben mir jetzt ein Live-Feed von CNN, ich habe es auf stumm geschaltet, dass es uns nicht unterbricht, aber wenn zum Beispiel Nevada jetzt plötzlich noch weiter äh, Stimmen meldet, dann würde ich sofort hören und habe keine Lücke von anderthalb Stunden, nur weil ich was anderes mache. Die Briefwahlstimmen und wir hier wählen ja alle per Brief. Ähm, die sind ausschlaggebend jetzt. Die werden auch zuletzt gezählt. Die Demokraten haben empfohlen, per Brief zu wählen wegen dem Virus. Und indem die Trump-Wähler das Virus verniedlichen. Meinen die, man kann ruhig zur Wahlloka, zum Wahllokal gehen. Die Briefwahlstimmen sind überwiegend demokratisch, besonders im Moment, wenn sie aus Philadelphia kommen oder aus Pittsburgh ähm, oder aus Atlanta. Das macht es noch spannender, weil das alles sehr, sehr langsam ist. Wir diskutieren eigentlich in unserer Gruppe ständig, aber in kleinere Grüppchen. Heute Abend treffen wir uns alle per Zoom um 8 Uhr. Dabei sind auch AVA-Mitglieder, die jetzt in den USA sind. Ich glaube, vielleicht bei den Berliner Nachrichten hat man gestern gesehen, eine Gruppe äh, am Brandenburger Tor, neben der Botschaft, neben der US-Botschaft. Das waren von der Demokratische Partei in Berlin und von AVA und viele andere Leute, aber eine kleine Gruppe. Und die haben demonstriert, dass man äh, Count all the votes, alle Stimmen zählen. Und jetzt müssen, müssen, müssen wir abwarten, müssen wir Geduld haben. Ja, ähm, danke Anne. Ähm, das sind sehr lebhafte Eindrücke von ähm, der Situation, wie ihr das erlebt, wie du das erlebst und ähm, die Demonstration wie Count all votes. Ähm, erleben wir ja auch in den USA. Andreas, ähm, wie ist die Stimmung in New York? Ähm, was ist da auf den Straßen los und wie diskutiert ihr die aktuellen Entwicklungen im Büro beziehungsweise vielleicht auch mit Partnern der Stiftung? Ja, die Wahlnacht in, äh, in New York ist erstmal ruhig geblieben, was ähm, nicht unbedingt erwartet worden ist einige Läden nicht sehr viele aber doch einige haben schon irgendwie am, am Wahltag äh, die angefangen oder schon einen Tag vorher sogar angefangen ihre Schaufenster zu zu schützen mit äh, Brettern äh, nach den Erfahrungen die es nach den ersten äh, Black Lives Matter äh, Protesten gegeben hat äh, als die teilweise eskaliert sind ähm, Gestern gab es das erste Mal eine Demonstration, die hier von Midtown Manhattan von Bryant Park nach äh, Washington Square Park lief. Ähm, die war friedlich. Ähm, dort am Endpunkt gab es wohl einige äh, Auseinandersetzungen. Es sind wohl Fall, äh, einmal in Brand gesteckt worden. Und, und äh, die Polizei hat aber nach allem, was ich auch nach Auswertung der verschiedenen Berichte sagen einschätze, ziemlich sehr hart reagiert, irgendwie mehrere Gruppen von Demonstranten eingekesselt, 60 Festnahmen. Man will hier offensichtlich also keine Luft ranlassen an, an mögliche Eskalierung von, von Protesten. Allerdings wird auch immer wieder betont von Seiten der Stadt, dass Fried, das friedlicher Protest ein Recht ist und dass das gewahrt werden muss. Es äh, Situationen, die wir auch aus Berlin kennen, letzten Endes so. Ähm, es hat ähm, in Detroit und in Phoenix, äh, jedenfalls von da weiß ich Berichte, ähm, Demonstrationen von Trump-Anhängern gegeben, die ähm, teilweise auch Waffen getragen haben vor Wahllokalen. Ähm, das ist aber äh, auch bis jetzt nicht weiter eskaliert. Ähm, wir haben... Ja, wir sind hier ähm, natürlich auch äh, gespannt, wie jetzt die, die Auseinandersetzung ablaufen wird. Ähm, natürlich machen wir uns auch keine Illusionen darüber, was, äh, was eine, eine beiden präsidentschaft äh, tatsächlich dann im Sinne von progressiver Politik bedeutet. Darüber reden wir ja nachher noch. Aber natürlich wollen, sehen wir die Gefahr der einer, einer weiteren äh, äh, Präsidentschaft des Amtsinhabers, soll den Namen ja nicht so oft sagen. Ähm, und das ist, ist natürlich, dass wir so, sind wir natürlich auch alle etwas beunruhigt und, und, und hoffen und drücken die Daumen. Ähm, Im Moment sieht es äh, einerseits wieder gut aus, andererseits schrumpfen andere Vorsprünge. Es ist äh, schon nervenaufreibend, ja, in der Tat. Und ähm, ja, für, es gibt natürlich auch ähm, einige Lichtblicke. Es hat äh, schöne. Wahlerfolge von, von Progressiven gegeben. Uh, das Quad ist wiedergewählt worden. Uh, Corey Bauman hat uh, in der um, Bronx uh, uh, gewonnen. Uh, und um, ich wusste, Einnahmen wird mir mit Sicherheit nicht einfallen in Louisiana, um, aber da hilft mir bestimmt jemand weiter. Also, es hat uh, schöne Wahlerfolge von Progressiven gegeben. Insgesamt, da leider die, uh, das freut uns auch erstmal. Punkt. Ja, und ähm, das ist die, sagen wir mal, angespannte Ruhe nach wie vor. Ja, vielen Dank ähm, für die Eindrücke von dir aus New York ähm, und sozusagen auf die vielleicht Wahlerfolge der Progressiven und wie auch die progressiveren Kräfte sich unter einer möglichen Präsidentschaft von Biden aufstellen. Das ist auch noch mal eine Frage, die wir später äh, ansprechen wollen. Carsten, du hast in Spring Hill gelebt und gearbeitet, ganz andere Ecke als New York. Hast du da von ehemaligen Kolleginnen oder Freunden vielleicht auch schon irgendwelche Eindrücke mitgeteilt bekommen, die du uns hier mitteilen kannst? Ja, ich glaube, um die Auseinandersetzung, um die Wahlen in den USA besser zu verstehen, muss, glaube ich, auch die Perspektive des ländlichen Raums, der Südstaaten, aber auch des mittleren Westens, des kleinen und kleinstädtischen und ländlichen Milieus darf da nicht vergessen werden, muss da unbedingt mit aufgenommen werden, weil das sind ja genau die trump hochburgen von denen die ganze Zeit gesprochen wird und gegen die sich dann so liberale Städte wie New York oder in Tennessee zum Beispiel, wo wir gelebt haben, Nashville, dann auflehnen und versuchen, das Gegengewicht zu bilden. Ich habe natürlich mal geguckt, wie da, wo wir gelebt haben, wir haben ja immer noch relativ viel Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, dort vor Ort, wie überhaupt die Wahlen da ausgegangen sind. Man kann sagen, also die Wahlaufregung, die es jetzt insgesamt über die US-Wahl gibt, die gibt es in Tennessee nicht. Das Ergebnis war glasklar. 60 Prozent, mehr als 60 Prozent haben für Trump gestimmt. Biden lag mit 37,4 Prozent weit abgeschlagen. Das ist ungefähr dasselbe Trump-Ergebnis wie 2016. Und im Maori County, also in dem Landkreis, in dem wir gelebt haben, hat Trump 67,3 Prozent geholt. Auch das in etwa das Ergebnis von der Wahl 2016. Das heißt also, da wo wir gelebt haben, und ich glaube, das gilt auch für weite Teile der USA im ländlichen und kleinstädtischen Milieu, hat diese Wahl nichts verändert. Die vier Jahre Trump haben nicht zu einem Umdenken geführt, haben auch nicht unbedingt mobilisierend gewirkt. Aber letztlich haben wir offensichtlich es mit einem Milieu zu tun, das konstant erstmal auch mit dieser Präsidentschaft leben kann und seine Interessen dort äh, vertreten sieht. Ähm, das ist ein ganzer Potpourri von Interessen. Ähm, das wird sicherlich in der Diskussion häufig auch sehr vereinfacht. Ähm, ich würde sagen, die Republikaner und auch Trump äh, bildet das Spektrum in Deutschland von CDU über FDP bis hin zu AfD ab. Und. Ähm, und, und in unterschiedlicher Intensität identifizieren sich dann die Trump-Wähler auch ähm, äh, mit äh, seiner Politik oder dann eben mit der Politik der Republikaner, äh, die damit insgesamt ja dann äh, befördert werden soll. Ähm, es gibt noch weitaus dramatischere Gegenden, also auch in Tennessee, im Wayne County mit 86,9 Prozent. Äh, das hört sich. Abenteuerlich an, ist aber letztlich in den Südstaaten und auch im Mittleren Westen in vielen Gegenden überhaupt nicht äh, außergewöhnlich. Also äh, Kentucky, West Virginia, South Carolina, Alabama, Mississippi und Louisiana, das war ausgezählt Bin in weniger Stunden. Überall haben die Republikaner, hat Trump über 60 Prozent geholt, zum Teil über 70 Prozent. Es gibt da also ein ganz stabiles, auch sozioökonomisches, soziokulturelles Milieu, was diese Denkrichtung in der Gesamtpolitik für der USA stabil macht. Und das darf man nicht vergessen. Also die Perspektive von Washington DC oder von Nashville oder von, von, von, von, von New York bildet sozusagen nur die eine Hälfte ab. Die andere Hälfte ist mehr oder weniger monolithisch, ganz anders zusammengesetzt, auch mit ganz anderen Erwartungen an die Politik, zum Teil mit ganz konträren Erwartungen an die Politik. Ich will aber noch mal, das habe ich auch, auch extra noch mal rausgesucht, ganz kurzen Vergleich machen zu Deutschland, damit das nicht so aussieht, als wären wir hier auf einer Dschungelexpedition. Also wenn man sich mal darauf einlässt, dass die Republikaner ein Milieu von CDU, FDP und AfD abbilden. Ähm, dann brauchen wir bloß zur Bundestagswahl 2017 nach Sachsen zurückgehen. Ähm, da hat dieses politische Milieu über 60 Prozent geholt, in Baden-Württemberg an die 60 Prozent. Und wenn wir in die Sächsische Schweiz äh, gehen, in den Wahlkreis Schweiz-Osterzgebirge, dann liegen wir da auch bei knapp 70 Prozent konservativ neoliberalem äh, rechten Milieu. Äh, das ist also gar nicht so ungewöhnlich und in, auch in anderen europäischen Ländern nicht so ungewöhnlich, was gar nicht verharmlosend klingen soll. Aber diese Tendenz, die sich in den USA vielleicht ein bisschen exotisch über die Person Trump abbildet, die haben wir letztlich eben auch in ganz anderen äh, Teilen der Welt, nämlich in Europa und in Deutschland. Äh, und da ist sie mindestens genauso besorgniserregend. Vielen Dank, äh, Carsten. Das ist nochmal ein ganz besonderer, äh, spannender Aspekt, der auch eine gute Überleitung ist äh, zu dir, Stefan. Ähm, weil mich würde nämlich genau dieses Thema interessieren, also auch wissen, wie die Situation hier ist, wie sie in Europa ist. Wie, wie bewertest du die aktuelle Situation gerade aus deiner Perspektive eines Bundestagsabgeordneten? Und denkst du, dass die US-Demokratie jetzt bedrohter ist, als sie eigentlich schon unter den vergangenen vier Jahren Trump war? Da bei ganz gut anknüpfen. Also, wenn ich dann mir meinen Wahlkreis anschaue, so im Vergleich zur Sächsischen Schweiz, dann sind wir wahrscheinlich eher so New York. Also Prenzlauer Berg, pankow See, stabile Mehrheit für Mitte links. Hier ist alles schön, AfD ist auf Platz 5 erst, so kann man ganz entspannt sein. Aber wir haben eben diese Trennung auch. Wir haben einfach nur ein anderes Wahlsystem. Ich glaube, dass die USA tatsächlich in eine gefährliche Situation gerutscht sind. Und zwar Schritt für Schritt. Das ging nicht erst mit Trump los, das war schon die... Tea Party, Auseinandersetzung gegen Obama. Aber es hat mit Trump natürlich noch mal ganz neue Geschwindigkeit aufgenommen. Und was ich erlebt habe als stellvertretender Vorsitzender der US- Parlamentariergruppe über die vielen Jahre, ist auch eine schlimme Verzwergung der republikanischen Partei. Weil ich habe dort noch vor zehn Jahren mit Kollegen gesprochen, die weit weg sind von meinen Positionen. Aber die ernstzunehmende seriöse Politiker sind, die kritische Auseinandersetzung auch mit dem Weißen Haus geführt haben. Und die haben mir noch vor äh, vier, fünf Jahren gesagt, Trump wird niemals unser Kandidat. Der ist ein Clown, das werden wir nicht zulassen. Und jetzt ist er Präsident geworden und die sind alle still. Die sagen nichts mehr. Und das ist wirklich traurig und erschütternd. Die lassen auch seine ganzen Ausfälle bis auf ganz, ganz wenige Personen mal andeutungsweise zu. Und das, was er die letzten vier Jahre verschoben hat, das ist, finde ich, in den letzten Stunden noch mal so richtig deutlich geworden. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, dass ein amtierender Präsident sagt, das Ergebnis ist noch nicht da, aber er ruft sich schon zum Sieger aus. Er verkündet öffentlich, dass er die Auszählungen stoppen will. Und der twittert wie ein Bekloppter. Was jetzt alles an Fälschungen, Verschwörungstheorien und das alles im Amt des Präsidenten. Und ich fand es schon ziemlich peinlich, dass die Delegation der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in der die USA und Kanada aber ordentliches Mitglied sind. Das hat historische Gründe, die weit weg führen in die Zeit des Kalten Krieges. Aber diese Organisation, die verpflichtet sich eben auch Recht und Demokratie. Und diese Organisation schickt Wahlbeobachter überall hin. Die gucken in Belarus, die gucken in Kasachstan. Und der Leiter der Delegation, ein FDP-Abgeordneter aus dem Bundestag, Michael Link, hat gestern in scharfer Form äh, den US-Präsidenten kritisiert. Er hat gesagt, mit seinen Äußerungen befördert er politische äh, Gewalt. Mit seinen Äußerungen stellt er die demokratischen Institutionen infrage. Und die Wahlbeobachter und Beobachterinnen, die dort vor Ort sind, auch Abgeordnete unserer Partei, die können nicht bestätigen, dass es irgendwelche massenhaften Fälschungen gibt, die Trump behauptet. Und ich meine, wo sind wir da hingekommen? Also, dass die OSZE die Vereinigten Staaten von Amerika auf so eine Weise kritisieren muss. Und ähm, da, finde ich schon, sind wir an einem, an, einem, an einem krassen Wendepunkt. Es ging in diesem Wahlkampf nur noch begrenzt um die Frage, ob die eine oder andere Partei, das Weiße Haus, den Senat und das Repräsentantenhaus gewinnt. Sondern es ging tatsächlich schon um die Frage, ähm, wollen die USA eine Demokratie bleiben? Wie wichtig ist das eigentlich noch? Und das sehe ich schon so ernst. Danke, Stefan. Ähm, daran anknüpfend, ähm, Carsten, wir gucken ja jetzt sehr auf das Ergebnis und sozusagen, an welchem Wendepunkt ähm, stehen die USA jetzt? Aber die Frage ist ja eigentlich, und die möchte ich gerne mit euch besprechen, wer hat wen gewählt und warum? Also was wollen auch eigentlich die Wählerinnen? Die wollen ja Trump. Und ähm, deswegen... Das kam auch noch mal aus dem Publikum die Frage sozusagen, warum gerade die Südstaaten Trump wählen? Ob das an der geografischen Lage liegt, daran, dass sie mehr von der Einwanderung aus ähm, Mittel- und Südamerika mitbekommen? Ähm, also meine Frage an dich ist dazu sozusagen. Ja, wer hat Trump dieses Mal gewählt? Aber wer hat ihn vielleicht auch schon letztes Mal gewählt? Und wer hat ihn aber auch nicht gewählt? Und wo sollten wir genauer hinschauen? Was verstehen wir vielleicht auch noch nicht ausreichend? Ja, ich habe mir natürlich die Exit-Polls angeguckt und versucht mir mal einen Überblick zu verschaffen. Und äh, es ist auf jeden Fall erstmal auch, was die deutsche oder europäische Diskussion anbetrifft, nicht sonderlich originell. Wenn ich jetzt erstmal so als wesentliche, also als Idealtypus, sage ich mal, des Trump-Wählers äh, benenne oder charakterisiere männlich, weiß, kleinstädtisch ländlich, evangelikal, mit niedriger formaler Bildungsabschluss. Also wenn wir das äh, religiöse Moment rausnehmen, sind wir da letztlich also ähm, bei einem Idealtypus auch von AfD-Wähler oder von Rechtswähler, sage ich jetzt mal, in Deutschland. Ähm, das sind die äh, gesellschaftlichen Gruppen, in denen äh, Tendenziell immer äh, das rechte Wahlverhalten deutlich höher ist äh, als in anderen gesellschaftlichen äh, Gruppen. Und äh, das macht auch die Kernunterstützerschaft von Trump aus. Und ähm, dann kann man sich natürlich die einzelnen Indikatoren nochmal angucken. Also auch die weiße Frau zum Beispiel hat überdurchschnittlich, weit überdurchschnittlich Trump gewählt. Ähm, oder auch... Ähm, Wohlhabende Leute oder Leute mit höherem Bildungsabschluss im ländlichen Raum. ja Also man kann das unterschiedlich kombinieren, aber im Großen und Ganzen kommt das dabei raus. Also männlich, weiß, kleinstädtisch-ländlich, evangelikal, niedriger formaler Bildungsabschluss. Das sind die Leute, die die Hochburgen der Republikaner im Wesentlichen ausmachen. Allerdings nicht, wie häufig dann vereinfacht dargestellt worden ist. Das klingt ja dann zu, zu viel nach Arbeiterklasse oder Arbeiterschaft oder Arbeitnehmerschaft. Das greift zu kurz. Es sind nämlich nicht die klassischen Armen, die Trump wählen. Also die Wahlnachbefragungen zumindest zeigen, dass bei Wählerinnen und Wählern mit einem Einkommen von unter 50.000 Dollar, was in den USA relativ wenig ist, insbesondere im städtischen Raum zum Beispiel kaum zum Überleben reicht, Biden mit 57 Prozent deutlich vorne lag. Und selbst bei einem Einkommen von bis zu 100.000 Dollar lag Biden ebenfalls mit 57 Prozent deutlich vorne, also äh, Trump mit 42 Prozent in beiden Fällen äh, deutlich dahinter. Das heißt, die Leute mit einem kleinen oder mittleren Einkommen äh, sind gar nicht die Unterstützer für Trump. Und ähm, eine ähnliche Kategorie, die man vielleicht eben noch hinzufügen muss, weil das klassische Arbeitnehmermilieus dann sind, also das werden die Gewerkschaftshaushalte, auch da liegt Biden äh, mit 57 Prozent äh, Klar vorne, deutlicher im Übrigen als äh, Clinton in 2016. Das heißt also, ähm, die armen und ärmeren Einkommensgruppen haben nicht verstärkt Trump gewählt. Das wird manchmal etwas konterkariert über den ländlichen Raum, zum Beispiel dann in den Südstaaten, wo Leute mit niedrigem Einkommen dann doch relativ hoher Zahl Trump gewählt haben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die niedrigen Einkommen, Leute, die in prekären Verhältnissen äh, leben, haben überdurchschnittlich, weit überdurchschnittlich äh, Trump gewählt. Es ist also weniger ein sozioökonomisches als ein soziokulturelles Phänomen, wenn ihr mich fragen würdet. Mal abgesehen von den Reichen, die haben immer für Republikaner gewählt und die wählen auch den Trump. Aber äh, ich glaube, es geht um ein klassisches soziokulturelles Phänomen. Ähm, viele Leute sehen Männer ländlicher Raum, sehen ihr klassisch konservatives Lebensmodell in Frage gestellt und sind von massiven Abstiegsängsten geplagt, ohne dass sie direkt äh, zu den Gruppen gehören, ähm, die von äh, sozialer Deklassierung, Prekarisierung oder so betroffen sind. Ähm, danke Carsten. An, ähm, an dich die Frage, daran anknüpfend direkt. Ähm, was denkst du denn, was wir hier vielleicht auch noch nicht ausreichend ähm, verstehen? Also in Deutschland und das ist jetzt, sagen wir mal so die, ja, mehr als durchschnittliche Meinung und die Meinung, die wir jetzt auch immer so wieder in der, in der Presse beiträgen und so weiter hören. Trump stößt auf wenig Sympathie, niemand kann so richtig verstehen, warum wollen die Amerikaner den wählen? Ähm, und wie verhält sich vielleicht auch, also was verstehen wir da nicht und wen wählen die Amerikaner, die eigentlich hier in Deutschland leben? Ich habe noch nie jemand hier getroffen, der Trump-Wähler ist. Ich habe ein, ein oder vielleicht habe ich zwei Republikaner kennengelernt in den letzten Jahren, aber keine Trump-Wähler. Ähm, sonst wählen die Leute den demokratischen Kandidat. In den Vorwahlen, da hat man eine Statistik, weil die Vorwahlen sind von den Parteien organisiert. Und es gab in Berlin und dann in Deutschland und dann in Europa und so weiter immer die demokratische Vorwahlen. Und äh, ich weiß nicht mehr genau die Statistik in Deutschland im Allgemeinen, aber in Berlin haben, glaube ich, 70 Prozent in der Vorwahl Bernie Sanders gewählt. Ähm es ist. Wenn wir aus Deutschland Bernie Sanders wählen, wählen wir ja jemand, der hier ein ganz normaler Sozialdemokrat wäre, vielleicht ein bisschen zu, zu alt für die Politik in Deutschland, aber also bei uns scheint das zu gehen. Er ist sehr lebhaft gewesen. Ähm ich weiß nicht, was man hier nicht versteht. Ich weiß kaum, was ich nicht verstehe. Die, die Trump-Wähler, das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Manche sagen, die fühlen sich zurückgelassen und Trump hat sie eingeladen zum Tisch und so weiter. Aber ich glaube, das ist auf einer Basis, was hier wir einfaches Rassismus nennen würden. Das ist manchmal oder früher versteckt worden. Jetzt äh, haben die Leute sehr viel Sauerstoff bekommen von Trump. Und Auch wenn oberflächlich das ja ganz nett erscheint. Ich glaube, da ist ein Ressentiment gegen diese acht Jahren Obama, dass jemand, der intelligent, eloquent war, keine Skandale, guten Familienvater, sah gut aus, und dass das ein Schwarzer ist, ich glaube, das war vielen Leuten wirklich zu viel. Ich glaube, viele Leute haben danach Trump gewählt, die vorher Obama gewählt haben. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Aber äh, ich glaube, diese... Einblicke, die da weiß ich eigentlich nicht besser als jemand anders, was man hier nicht versteht. Ich, ich quäle mich auch manchmal. Richtig kapieren zu wollen. Und dass Leute, weil sie sich zurückgelassen fühlen, dann weit zu Trump laufen und sagen, dass der spricht für mich dass, und glauben jeden, jede Verschwörungstheorie und glauben es wirklich. Das verstehe ich nicht. Ja, danke Anne, weil das ist natürlich interessant insofern, als das sehr verknüpfbar ist mit den Phänomenen, die wir auch ähm, hier erleben und es insgesamt wahrscheinlich eine globale Fragestellung ist. Stefan, ich habe gesehen, dass du dich gemeldet hast. Keine Sorge, ich hätte ähm, euch sowieso auch noch die Chance geben, das vielleicht auch zu kommentieren oder zu ergänzen, ähm, was Carsten und Anne hier uns versucht haben, ja, zu erklären, wer sind die Leute, die Trump gewählt haben, aber auch sozusagen, was wir daran nicht verstehen oder was sie selbst daran nicht verstehen. Ähm, was möchtest du gerne noch ergänzen? Ich durfte ja in den letzten Stunden ein paar Interviews geben und war dann auch immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, weil natürlich hier auch so eine gewisse Enttäuschung war, die ich auch für mich gar nicht leugnen will. Ich erinnere mich, wir hatten ja auch ein Vorgespräch vor ein paar Tagen, wo sozusagen die Hoffnung doch groß war, dass es ein deutlicheres Ergebnis gibt für, für beiden. Dann fragt man sich, warum ist das nicht so? Und ähm, ich beziehe mich da auf Dinge, die ich gelesen und gehört habe und ein wichtiger Aspekt war, dass das Thema, dass er ein Lügner ist, dass er ein Rassist ist, dass er ein Sexist ist, dass er diese Corona-Krise katastrophal gehandelt hat, das sind alles für uns Themen, wo man sagt, so jemand kann noch nicht gewählt werden. Aber es sind nicht die einzigen Themen. Und etwas, was ich neulich gehört habe, ist, dass dieses Argument mit den Versprechen, die er gehalten hat, und zwar aus der Perspektive von Leuten, die da ganz anders rangehen als wir, natürlich wirkt. Also wenn bei Leuten, für die das Thema... Waffen, das Recht, Waffen zu tragen, Abtreibung zu erschweren oder zu verbieten, wenn das für die das maßgebliche entscheidende Kriterium ist und das entscheidende Mittel dafür die Besetzung des Verfassungsgerichts ist, dann muss man sagen, da hat der volle Kanne geliefert. Also der hat abgesichert, dass auf Jahrzehnte das Verfassungsgericht erstmal in die konservative Richtung gerückt ist. Und er hat versprochen, dass die Steuern gesenkt werden. Da können wir als Linke natürlich wortreich erklären, dass das eine Politik ist, die dem kleinen Mann schadet. Aber es nützt nichts. Er hat es versprochen und er hat es gehalten. Steuern sind, sind gesenkt worden. Und es gibt übrigens auch ähm, genug Vertreter in der Businesswelt, die mit ihm als Typen, mit seinem Benehmen und seinen Vorstellungen nichts zu tun haben wollen. Aber für die es sich einfach finanziell lohnt, jemanden wie ihn zu wählen. Und er hat gesagt, er will mehr Verteidigungsausgaben. Die hat er umgesetzt und hat auch den Sold erhöht für Soldatinnen und Soldaten. So, das können wir alles irgendwie furchtbar finden. Aber das sind Dinge, die hat er zugesagt und erfüllt. Und dann sagen die Leute, okay, dann können wir den wählen. So, Und das müssen wir hier zur Kenntnis nehmen. Wir entscheiden das nicht, wer dort Präsident ist, sondern die Menschen dort in ihrer Mehrheit. Und offenkundig hat er da stärker den Nerv der Leute getroffen, als wir das hier gehofft haben. Ich würde jetzt, ähm, ich weiß, Andreas, du willst es bestimmt auch noch ergänzen, es kamen auch noch Fragen aus dem Publikum, die ich ganz gut, äh, ganz gern hier mit einbringen würde, weil es sozusagen ein bisschen noch auf das System Trump und die wählerin Trumps abzielt. Ähm, und zwar ist eine Frage, ähm, sozusagen, inwiefern Trump mit seiner vermeintlichen einfachen oder nicht Politiker- Klasse-Sprache sozusagen auch nochmal mal Wählerinnen zieht. Wir belächeln das hier oft, aber die sogenannten einfachen Leute finden das vielleicht eher gut. Und sozusagen die Frage auch, ob er mit diesem sogenannten ökonomischen Populismus unter anderem auch bei Schwarzen, Latins und anderen Minoritäten punkten konnte. Könnte das jemand von euch beantworten, ergänzend auch zu dem, was zuvor gesagt wurde? Vielleicht Andreas, du. Ähm, ja, die Frage mit dem wirtschaftlichen Populismus geht äh, in die Richtung von was, was ich eh ergänzen wollte. Von daher vielen Dank. Ähm, diese, es gab äh, in den äh, in Vor- und Nachwahlbefragungen äh, von den Fernsehstationen eine Frage, was ist Ihnen wichtiger, wenn Sie entscheiden müssten, den Wiederankurbelungen der Wirtschaft oder die Bekämpfung der Pandemie. Und da hat sich gezeigt, dass äh, erstens die Gesellschaft fast heftig gespalten ist mit einem leichten, in den Vorwahlbefragungen, mit einem leichten Vorteil für die, für die Bekämpfung der Pandemie, was dann irgendwie auch wieder als gutes Zeichen für, äh, für Biden bedeutet worden ist, aber dass eben das korreliert wird, äh, dass also Wirtschaftskompetenz mit Trump korreliert wird. Ne? Müssen wir uns äh, auch klar machen, was hier mit, mit wirtschaftlicher Populismus beschrieben worden ist, ist einfach äh, das, das Mainstream-Denken hier nach, äh, weiß nicht, 40 Jahren Reaganomics. Äh, es ist nicht gut, äh, Steuern sind nicht gut für die Wirtschaft und was nicht gut für die Wirtschaft ist, ist nicht gut für die Arbeitsplätze und überhaupt nicht gut für irgendjemanden. Also, dass das da gibt ja diese Theorie des Durchsickerns. Wenn also oben viel äh, Geld ist, dann sickert das auch in die unteren Schichten durch. Und äh, dass da nichts durchsickert, ist, ähm, sollte eigentlich die Lebenserfahrung der Menschen sein nach so vielen Jahren, aber es ist, äh, wird nicht so gesehen. Und von daher, das, er, das erklärt sich ja auch nochmal, äh, die... Die Wahlerfolge, jetzt hört man auch viele Interviews, wenn sie Leute sagen, wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Wirtschaftskrise und diese Wirtschaftskrise ist unerhört und ohne Beispiel, der uns aus dieser Wirtschaftskrise rausführt. Und dann wird das mit Trump korreliert, obwohl er sie eigentlich verbockt hat, weil es natürlich eine Krise ist, die auch mit auf, der, auf dem miserablen Händling, dem katastrophalen Handling der Corona-Krise beruht. Und das ist sicher auch äh, letzten Endes ein Punkt, der ähm, seinen Erfolg bei den, bei den Älteren äh, erklärt. Ähm, weil, ähm, da, weil, weil die zum großen Teil, wenn sie in den Mittelstand gehören, auch, auch dann sich doch befürchten, dass äh, ein Präsident Biden äh, Steuern er, äh, erhebt, äh, dass er in die Krankenversicherung eingreift, die für ältere Rentner ja mehr oder weniger gesetzt ist. Und ähm, das, sind, das ist auch nochmal ein Punkt, wo, wo er äh, überdurchschnittlich gepunktet hat als bei, bei, seinen, bei seinen Wählern. Bevor wir jetzt ähm, auf den Gegenkandidaten, der ja vielleicht <lacht> hoffentlich die Wahl gewinnt, beiden ähm, zu sprechen kommen, noch eine letzte Frage, die auch aus dem Publikum zum System Trump kam. Ähm, und wir haben das in der Vorbesprechung auch ähm, Mal angesprochen, Anne sprach von the F-Word. Ähm, es kam die Frage aus dem Publikum: Ist das System Trump Faschismus? Ich weiß, es ist eine harte Frage gleich zu Anfang, aber weil sie jetzt kommt und weil wir das System Trump jetzt besprechen, würde ich sie gerne an euch richten. Und wie also mit Recht Stichwort mit Rechten reden, ähm, was das vielleicht auch für das Transatlantische Verhältnis bedeutet, ähm, wenn da ein Faschist an der Macht ist. Ähm, das besprechen wir nachher. Ähm, aber erstmal, können wir davon Faschismus reden, Anne? Es gibt einen Spruch ähm, auf Englisch, Post-Truth is pre-fascism. Also Post-Wahrheit ist pre-faschismus. Äh, Nein, Moment. wie sagt man das? Ja, ja. Also, weiß, ja war das Deutsch überhaupt oder Latein? Ja, ja, ja, war Deutsch. Ähm, wir haben ja noch jetzt unabhängige Gerichte. Nicht alle, manche werden immer abhängiger. Wir haben eine freie Presse noch. Das ist auch kein Zeichen, dass das verschwindet. Ich weiß nicht, wo man anfängt, das F-Wort zu benutzen. Ähm Vielleicht neigen Amerikaner in eine Richtung zu sprechen, wo sie sagen, das ist Tyrannei oder das ist autoritär oder das ist McCarthyism oder das ist dies und das. Aber seit drei Jahre höre ich das Wort Faschismus, als ob das jetzt ein Anfang ist. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Aber ähm, ich glaube, deswegen ist diese Wahl so wichtig gewesen. Da, ich glaube wirklich, ähm, wenn das nicht umgedreht wird, in eine andere Richtung, Diese ganze, dieser ganze Tanker in die andere Richtung, dass ähm, es wirklich in Richtung ähm, eine Diktatur enden könnte. Also die Vergleiche jetzt sind mit Orban, Bolsonaro, ähm, wir werden manchmal selbst als eine Bananenrepublik gespottet, von uns selbst. Ähm ich glaube, auch deswegen haben wir hier von dieser Distanz, besonders in Deutschland, so richtig Bauchweh bei dieser Wahl, echt Bauchweh. Jetzt ähm Hoffen wir natürlich, dass Biden gewinnt. Ähm, der Verhinderer sozusagen, beziehungsweise meine Frage eigentlich an das Panel ist, ähm, ist oder war Biden der richtige Kandidat? Und was sagt die US-amerikanische Linke, ähm, Andreas? Ähm, wäre die Wahl mit einem Bernie Sanders an der Spitze anders ausgegangen, klarer ausgegangen? Ähm, wie diskutiert die amerikanische Linke das derzeitige Ergebnis? Du müsstest dich äh, bitte unmuten. Sorry, ähm, die Geschichte kennt kein Konjunktiv. Die Bernie Sanders war nicht der Kandidat, wie es ausgegangen wäre, wenn er Kandidat gewesen wäre. Es ist schwer vorherzusagen, nach dem, was ich gerade vorhin über, über Wirtschaftsfragen gesagt habe und nach dem, was wir auch gesehen haben, was Trump schon für einen Erfolg hatte, mit, damit, dass, nein, äh, dass er Biden als, äh, entweder als trojanisches Pferd oder gar selbst als Sozialisten, äh, äh, was lächerlich ist, äh, äh, dargestellt hat, ähm, fürchte ich fast, dass ein, ein Präsidenten Kandidat äh, ein Kandidat Sanders äh, noch weniger äh, Chancen gehabt hätte. Er hätte vielleicht andere Leute noch mobilisiert, obwohl die Mobilisierung insgesamt schon hoch war. Er hätte noch andere Leute angesprochen. Ähm, aber dass er in dieser Situation ähm, Trump geschlagen hätte, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das ist äh, alles hypothetische, äh, hypothetische Erörterung. Ähm, dass Biden nicht der Traumkandidat der äh, Progressiven äh, und der Linken in den USA war und ist. Das äh, muss ich wohl kaum erklären. Ähm, Noam Chomsky hat es, glaube ich, irgendwie so gesagt vor den Wahlen, wir müssen irgendwie Biden unterstützen und ihn danach in seinen, in den, in seinen Träumen verfolgen, also ihm keine Ruhe lassen. Ähm, das ist, glaube ich, die Devise, auf die sich die amerikanische, die US amerikanische Linke hier äh, doch irgendwie einigen kann, zu, auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Ähm, die Linke wird sich auch natürlich auch fragen äh, müssen, ob sie äh, in der Vermittlung, in der Ansprache immer äh, das, die Richtige, den richtigen Ton getroffen hat. Äh, einige haben sich ja dafür entschieden, äh, Biden zwar äh, wohl zu wählen, aber jedenfalls nicht aktiv zu unterstützen. Auch da muss man sich fragen, ob in dieser Situation das taktisch die richtige Entscheidung war. Ja, das ist die, aber das ist die Situation und natürlich ist die Frage, es gibt gute Ansätze. Die Plattform von Biden ist allemal besser als das, was Trump gemacht hat. Eine Plattform hatte er ja dann auch nicht mehr zu den Wahlen. Ähm, es wird jetzt darauf ankommen, die Möglichkeiten, die man auch mit dem progressiven im Repräsentantenhaus mit der stärkeren Vertretung hat, zu nutzen, um äh, da Druck zu machen. Wobei, in Klammern, äh, wir wissen, dass der, dass der Druck auf dieses Regierungssystem begrenzt ist, den man entfachen kann. Aber die Vertretung im Repräsentantenhaus ist schon mal ein guter Anfang. Darauf kann man aufbauen. Es wird jetzt sowieso vor allen Dingen um Aufbau, um Wiederaufbau auch gehen. Carsten, würdest du dazu noch was ergänzen wollen? Ähm, war Biden der richtige Kandidat? Ähm, wie diskutieren deine Verbündeten in den USA das? Naja, also ähm, ich sage mal so, in der, in der Gewerkschaftsszene würde ich sagen, ähm, ist er so der Typus von Politiker, zu dem man immer noch relativ viel ähm, ja, Gemeinsamkeit oder Verbindung fühlt. Ähm, äh, das ist so ein klassischer, eher altmodischer, zentristischer Demokrat. Ja, das kennt man auch aus dem Mittleren Westen ganz gut. Äh, da ist man über viele Jahre einigermaßen gut mit zurande gekommen. In dem Sinne war er da vielleicht der Idealtyp, ist, ob sich das überhaupt ausgezahlt hat ähm, bei den Wählerinnen und Wählern ähm, Wisconsin und äh, Michigan. Da sind die Wahlergebnisse bei den Gewerkschaftsmitgliedern für Biden deutlich höher, als sie für Clinton waren. Aber schon in Pennsylvania ist das nicht mehr so. Es ist wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube jedenfalls, dass er eine moderne, auch ökologisch orientierte Bewegungslinke, das, was in den Städten, aus meiner Sicht jedenfalls auch in Basisaktivitäten, sich sehr stark ausdrückt und entfaltet, auch das, was vielleicht den Linken etwas lebendigeren Flügel innerhalb der demokratischen Partei ausmacht, dass er da sicherlich nicht der Idealkandidat ist und auch kein Zukunftskandidat. Allerdings äh, würde ich jetzt an dem Punkt, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen makaber anhört, etwa, vielleicht etwas anders als die Wahl von Scholz als Kanzlerkandidat der SPD sagen, äh, bei dem Präsidentschaftskandidaten weiß man, dass er auch nicht als Zukunft der Partei gedacht ist. Ja? Das heißt also, er steht zwar sozusagen für den Kompromiss, für so eine, für so eine zentristische Position, aber als Person jedenfalls repräsentiert er nicht die Zukunft und lässt damit auch wieder Spielräume, wo ich das Gefühl habe, dass bei der SPD zum Beispiel in Deutschland mit, mit, mit Scholz da letztlich also derselbe alte Kaffee nochmal auch wieder für die Zukunft für die nächsten Jahre aufgewärmt werden soll als, als Programmatik. Und da wäre ich auch nochmal bei dem, also nur ergänzend zu Andreas, also die Plattform, mit der beiden jetzt angetreten ist zu den Wahlen, ist der Kompromiss, den es gab mit dem Wahlkampfteam von Sanders, also die, die Bewertung auch von linken Medien und linken Intellektuellen war, dass es sich dabei, keine Ahnung, kann auch eine Übertreibung sein, wie das dann so oft in diesen Fällen ist, aber dass es sich um das die linkeste demokratische Präsidentschaftswahlplattform bisher überhaupt handelt. So, Ob das alles umgesetzt werden kann, insbesondere mit den Mehrheitsverhältnissen, die wir dann im Kongress haben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, es ist gelungen, über die Mobilisierung der Linken äh, in diese Plattform, in, die, in das Wahlprogramm eine ganze Menge Forderungen reinzubringen, ähm, die für Linke sehr, sehr wichtig waren und die letztlich also, ähm, wenn auch nicht in einem revolutionären Sinne oder so, äh, aber für eine Reformagenda äh, in den USA allemal taugen würden. Ja. Ähm. Meine anschließende Frage ist ja so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, unter dem Stichwort, ähm, Trump ist oder wird voraussichtlich abgewählt. Jetzt wird alles gut, Fragezeichen, und das haben wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, gleichzeitig bleiben die Trump-Wähler, und so eine Frage kam auch aus dem Publikum, Trump ist ja tief verwurzelt, ähm, die Besetzung des Supreme Court kurz bleibt, ähm, der Senat voraussichtlich bzw. auch in republikanischer Hand. Ähm, wie stark kann ein Joe Biden da als Präsident überhaupt agieren? Ich weiß nicht, ähm, wer von euch darauf antworten will. Ähm, vielleicht Andreas, du oder An, Stefan. Ihr habt gerade nicht so viel geredet. Erstmal Andreas, schieß los. Okay, ähm, erstmal, wir hoffen, dass äh, Biden die Wahl gewinnt. Sicher ist das noch nicht. Ähm, Zweitens, wenn er sie gewinnt, dann können wir nur hoffen, dass sich die Anzeichen bewahrheiten, dass es äh, in Georgia für die beiden Senatssitze äh, äh, doch eine Stichwahl gibt. Und dass vielleicht die, die Demokraten doch noch die, die, die Mehrheit im Senat gewinnen können. Weil wenn äh, Biden mit einem äh, republikanisch beherrschten Senat regiert, mit äh, Mitch McConnell als, als äh, Mehrheitsführer im Senat, dann... Äh, wird, es, wird nicht viel übrig bleiben von seiner Reformagenda. Er kann im Prinzip kaum ein großes Gesetz äh, beschließen, wenn die Republikaner sich auf eine komplette äh, äh, Blockadepolitik im Senat versteifen und das werden sie tun, nach meiner Einschätzung. Ähm, er kann auch keine also Gesundheitsreformen, äh, alle Fragen, die die Steuern betreffen. eigentlich Fast alles. Es ist relativ wenig, was er dann mit, mit Präsidialerlassen machen kann. Trump hat sehr viel mit Präsidialerlassen gearbeitet. Er kann dann auch ein paar Versuchsballons starten. Das haben Präsidenten immer wieder getan, um die exekutiven Vollmachten irgendwie auszureizen und dann zu gucken, was da von, vom Verfassungsgericht wieder, vom obersten Gerichtshof wieder gestoppt wird. Aber das ist dann eigentlich auch alles, was er tun kann. Von daher darf man da nicht nicht zu viel erwarten. Eine Präsidentschaft Biden wird vor allen Dingen zunächst mal eine rekonstruktive sein. Also es wird irgendwie darum gehen, die, die Institutionen der, der amerikanischen Demokratie ansatzweise wiederherzustellen, auch, auch schlicht und einfach die Verwaltung. Das Außenministerium ist, ist ich will nicht sagen leergefegt, aber hat, hat unglaublich viele Expertinnen und Experten verloren, die unter dieser Präsidentschaft nicht arbeiten konnten oder wollten. Also da wird viel zu, zu wiederherzustellen sein. Die Linke wird sich, wird sich wahrscheinlich auch fragen müssen, ob sie nicht ihre Strategie nochmal neu überdenkt und sich auf einen langfristigen Ansatz eines, genau wie es die Rechte getan hat, über die Staatsparlamente, über die Gerichte, Macht von unten aufbauen, aufbauend auf die lokalen Erfolge, die sie hat, in den Städten insbesondere, und dann versuchen, einen langfristigen Aufbau hinzukriegen. Und ähm, wird denn unter beiden wirklich so eine maßgebliche Veränderung ähm, der Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik auf die USA zukommen, wie wir das vielleicht denken, wie er es tun müsste? Oder ist es die Politik da einfach auch durch das System Trump ähm, vielleicht doch schon so festgefahren, dass sich gar nicht so viel verändern wird? Das ist eine Frage, die aus dem Publikum kam. Anne, kannst du dazu was sagen? Ja, ähm, zurück zu der Frage auch, ob jemand ein anderer Kandidat das hätte besser machen können. Ich glaube wirklich, er hat einen, der Wahlkampf war gut von beiden. Ich, ich fand ihn okay. Ähm, es hat aber eine wirklich eine Auswirkung gehabt, dass man ihn Sozialist nannte. Und wenn dann wirklich ein Sozialist hätte als Kandidat. Einerseits könnte man sagen, es würde dann keine Rolle mehr spielen. Die sind dann alle sozialistisch oder man könnte sagen, wer es wäre schlimm gewesen. Man äh, Übrigens am Dienstag in der Nacht konnte man sehen, äh, wenn man Miami in, in Florida kennt und die ganze Wählerschaft, die Latinos, das ist nicht wie ich kenne aus, meinetwegen aus New Jersey oder als New York, Puerto Ricaner oder äh, Leute, die aus Mexiko kommen oder Kinder und Enkel davon. Das sind Leute aus Kuba, das sind Flüchtlinge aus Venezuela und die nächste Generation aus Kuba und die nächste. Und die haben nicht so gewählt für Biden, wie sie für Hillary gewählt haben. Hillary hat diese Stimmen anscheinend bekommen. Ich habe es noch nicht richtig die Statistiken gelesen, aber ähm, ich glaube, das kommt, weil man als Biden als Sozialist gesehen hat. Das ist, ich meine, das ist lächerlich, aber ich glaube, das hat wirklich gew gewirkt. Ähm, das, war, wenn man das, das kann man nachgucken übrigens um Miami, das ist Dade County, D-A-D-E. Und das ist, äh, als ich das gesehen habe auf CNN, habe ich gedacht, oh, Jetzt, jetzt passiert was Schlimmes, wenn das so ist. Und tatsächlich, Trump hat Florida gewonnen. Ähm, was war noch mal die Frage, Nadja? Die naja, ob wir, unter, <lacht> ob wir unter beiden wirklich eine so andere Wirtschaft, soziale ja, und auch Sozial ja. Sozial haben. Ich, ich glaube, es ja in den Punkten von Carsten und Andreas schon an, aber ja. ja. Ich, meine, ich wollte nur sagen, ich glaube, es geht wirklich darum, diese Richtung von Trump und seine Anhänger jetzt zu stoppen. Ich meine, es geht um ja. die Demokratie. Ich meine, alle wichtigen Themen, Rassismus, Klimawandel, Immigration, Steuern, äh, Unabhängigkeit der Gerichte, Militarismus, äh, Armut, äh, öffentliche Krankenkasse, Recht auf Abtreibung gleichgeschlechtliche Ehe, Gefängnisreform, eine, eine Neuordnung der Polizei, Wahlrecht, Geld in, also in, den, in den Wahlkampagnen, also es gibt unheimlich viel, was man stoppt, wo man die Richtung stoppen kann. Ich glaube nicht, dass solange Mitch McConnell da ist, irgendwas großes Neues passiert. Ich glaube, der, der liebt es, der ist glücklich, alles zu verhindern, Sein Lebensinhalt, aber vielleicht, wenn man das jetzt stoppt und in zwei Jahren hat man ja die Zwischenwahlen. Das hilft nicht bei den, das hilft, das ganze Repräsentantenhaus kann sich verbessern. Diesmal ist ein bisschen war keine große Verbesserung, außer ein paar Leute, die dazu kamen, aber Demokraten haben da auch verloren. Aber ein Drittel der Senatoren werden ja dann gewählt in zwei Jahren. Alle zwei Jahren ein Drittel vom Senat. Das kann ja sich dann ändern. Aber jetzt muss man dann diese Richtung stoppen. Aber jetzt nochmal genauer nachgefragt. Also wird es unter beiden irgendwie in eine Richtung gehen, dass wir in den USA endlich mal über eine auch nur ansatzweise Überwindung ähm, des strukturellen dieser strukturellen Ungleichheiten sprechen können, ähm, die ja eigentlich Sanders zum Beispiel versprochen hatte. Ähm, Rassismus, das Thema Polizeigewalt, aber sicherlich auch, dass gerade unter Trump ähm, stark gewordene öffentliche, mh, ja, öffentliche, Umgang mit, dem, mit, mit einem Frauenbild, was wirklich rückwärtsgewandt ist, Thema Abtreibung und so weiter. Ähm, was können wir da von beiden erwarten? Ähm, Carsten, Andreas, Stefan, würdet ihr da noch also, was ergänzen wollen zu dem, was Anne gesagt hat? Also ich, ich, ich glaube, wir sollten in unserer Argumentation äh, redlich bleiben und auch folgerichtig. Also auf der einen Seite beklagen alle dass die Gesellschaft dort unheimlich polarisiert ist. Wir gucken auf die Wahlen und sehen, dass es mehr oder weniger 50-50 steht, dass es anhand von Staaten entschieden wird, wo es dann jeweils um 0,5, 1 oder 1,5 Prozent geht. Und auf der anderen Seite treten wir hier an und sagen, also eigentlich müsste ein sozialistisches Programm machen. Ich meine, das ist nichts anderes als die Kampfansage an den anderen Teil des Landes, der im Moment der beiden Regierungen noch im Wege steht. Also so geht es, glaube ich, nicht, wenn man es ernst meint, damit das Land zusammenzuführen oder da wieder in einem gewissen Sinne die Verwüstung der letzten vier Jahre oder vielleicht auch die Verwüstung der letzten 30 Jahre oder vielleicht der letzten 100 Jahre. Also viele von den Dingen, über die wir reden, haben ja ihre Wurzeln tief in der amerikanischen Gesellschaft. Also wer das überwinden will, ähm, muss auf der einen Seite aus meiner Sicht konsequent auf ein Reformprojekt setzen und auf der anderen Seite nicht versuchen, genauso den Gegner zu überfahren. Weil äh, das ähm, wird sicherlich auch nicht funktionieren. Also jetzt dann nach dieser Wahl zu sagen, okay, und jetzt überfahren wir sozusagen äh, die Trump-Seite, das äh, ist, ist, ist letztlich, glaube ich, nicht lauter argumentiert. Und das verkennt auch die Wahrnahme von äh, Trump in weiten in, in Teilen der Bevölkerung. Also Und das hat auch mit der mit der also ich bin nun wirklich ein, ein erklärter Gegner Trumps und hatte die ganzen Jahre über unheimlich hart zu kämpfen mit der anti-gewerkschaftlichen, anti arbeitnehmer der Republikaner. Also mir ist da nun wirklich keinerlei Sympathie zu unterstellen. Aber die Wahrheit ist schon, dass in der Corona-Krise zum Beispiel das Sozial- oder das Auffangprogramm für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA deutlich luxuriöser war als in Deutschland. Also die haben deutlich mehr bekommen, und zwar über Bundesmittel, über ein Trump-Programm, als bei uns mit Kurzarbeit. Das wurde natürlich nicht so dargestellt. Stattdessen hat man dann gesagt, also die Arbeitslosigkeit schnellt in die Höhe, das ist ja schrecklich. Aber de facto war es so, dass die Demokraten sehr viel stärker als Trump das wollte, gefordert haben, dass es zu einem Shutdown kommt. Das hätte logischerweise dann wahrscheinlich noch mehr Arbeitslose bedeutet. Also man muss in der Kritik redlich bleiben, weil die Leute merken das. Die sind nicht doof. Und äh, man kann nicht fordern, einschneidende Maßnahmen bei Corona und dann gleichzeitig sagen, guckt mal an, was dieser Präsident hier für Arbeitslosigkeit hervorruft. Und dann auch noch zu. Äh, wegzulassen, dass er diese Arbeitslosen in der Zeit, zumindest erstmal bis Ende Juli und dann im Nachgang auch nochmal mit einem relativ guten Programm, einigermaßen sozial abgefedert hat. Also so funktioniert das nicht. Das nehmen uns die Leute auch nicht ab. Also bei all dem, was dieser Typ da falsch macht und was er an Verwüstungen anrichtet, es ist ja nicht so, dass die Leute, die ihn wählen, alles Idioten sind. Also da haben viele auch ganz konkrete... Gründe, warum sie das tun. Und ähm, ich will dieses mit zugehaltener Nase Trump wählen. Äh, ich glaube, das war in diesem Film von dem Ingo Zamparoni. Ähm, solche Leute kenne ich aus unserer Nachbarschaft. Das sind nicht alles Monster, die da rumlaufen, bloß weil sie äh, Trump wählen. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Aber wenn dein ganzes Rentenpaket, und das wirst du nicht über heute oder morgen in den USA ändern, wenn dein ganzes Rentenpaket an der Börse liegt, Hast du ein Interesse daran, dass die Wirtschaft jubiliert? Das ist einfach so, weil äh, das ist deine Zukunftsabsicherung. Äh, und auch das kann man nicht leugnen. Die Leute haben über, die, über den Kapitalismus, so wie er in den USA etabliert ist, er durchdringt jede Lebenspore. Äh, ist es im Grunde genommen, sind sie zu Schizophrenie gezwungen, es sei denn, sie sind so wohlhabend, dass sie das alles nicht brauchen. Aber ansonsten ist jede private Rentenversicherung an die Börse gekoppelt und werden die Börsenkurse runtergehen und die Börse ist nun mal Republikanern freundlich, neoliberal äh, gegen Steuern. Ähm, wenn die Börsenkurse runtergehen, gerät dein Rentenportfolio in, in, in Bedrängnis. Und das ist mit ganz, ganz vielen anderen Sachen auch so. Wenn die lokale ökonomische Situation schlecht wird und weniger Steuern, für Grundstücke bezahlt werden müssen in solchen Krisenregionen oder äh, Orten, dann ist kein Geld mehr für die Schule da. Und dann haben die armen Leute, die ihre Kinder zur Public School schicken müssen, äh, noch weniger Lehrer, noch weniger Lehrmaterial als sie sowieso schon haben. Also es ist nicht nur irrational, dass Leute, die Arbeitnehmer sind, die ärmer sind, ähm, von denen man eigentlich was anderes erwarten müsste, dass sie sich trotzdem an so eine Politik knüpfen. Kassen. Danke für ähm, nochmal eine sehr lebhafte sozusagen Klarstellung. Und du hast ein wichtiges Stichwort gesagt, den Gegner überfahren. Ähm, wir haben es ja einerseits mit, mit Trump zu tun und eventuell seiner Abwahl. Ähm, welche Rolle werden da die Republikaner in den nächsten vier Jahren spielen? Also inwieweit nehmen wir an, Biden wird Präsident? Ähm, wie werden die Republikaner sich positionieren? Wie kann da vielleicht auch zusammengearbeitet werden? Ähm, Andreas, wie schätzt du das ein? Und du dann, Stefan, vielleicht auch, weil du vorhin auch sagtest, du kennst einige Republikaner, mit denen du bis vor drei, vier Jahren noch reden konntest. Also angesichts der, der, der ähm, man soll ja nicht so moralisieren, aber mir fällt kein anderes Wort ein, angesichts der Verkommenheit der, der republikanischen Partei, fürchte ich, da wird es keine Zusammenarbeit geben. Äh, sie werden, wenn sie... Sollte es eine, eine, eine, eine einheitliche Regierung geben, also Repräsentantenhaus, Senat, Präsidentschaft, demokratisch, dann wären sie ohnehin nicht gebraucht. Dann wäre es sicher klug von von Biden, wenn er sein Versprechen äh, zu versöhnen und und und Präsident aller Amerikaner zu sein ernst meint, in irgendeiner Weise auf die zuzugehen. Die werden dann sowieso äh, in, äh, innerhalb der Partei in, in äh, schwere Auseinandersetzungen geraten darüber, was denn jetzt der richtige Kurs ist. Ich denke, dass das darauf hinausläuft, dass es Trumpismus mit, einem weniger radikalen, mit einer weniger radikalen Führung als Trump geben wird. Es wird wahrscheinlich kaum zurück zum klassischen Konservatismus gehen. Aber das ist jetzt nur eine, eine, eine Arbeitshypothese, sagen wir mal. Also, da wird es nicht, nicht viel, da ist nicht viel Zusammenarbeit zu erwarten. Und ich gebe Carsten völlig recht, man darf natürlich nicht verkennen, dass eben 50 Prozent der, fast 50 Prozent der amerikanischen Wählerinnen, die gewählt haben, eben für Trump gestimmt haben. Und dass man mit einem Radikalreformprogramm Reformprogramm die Leute vor den Kopf stoßen würde. Gleichzeitig denke ich, muss man versuchen, nach vorne zu gucken und ähm, Reformen anbieten, die so äh, aussagen wie eine Vision für eine neue, für eine moderne Gesellschaft, Investitionen, wie es also auch äh, Biden ja äh, in seinem Programm hat, äh, die Infrastruktur, die in einem beklagenswerten Zustand ist in weiten Teilen der USA, äh, äh, aufbauen. Das schafft auch Arbeitsplätze, das ist also... Uh, ein New Deal und wenn es gut wird, wird es auch ein Green New Deal. Allerdings glaube ich, dass, dass Biden viel mehr als andere Kandidatinnen das getan hätten, auf die Wirtschaft Rücksicht nehmen wird. Und wir sind uns ja, also, wir müssen uns nichts vormachen. Klimaschutz ist nicht immer nur Balsam für die Wirtschaft. Das kostet bestimmten Wirtschaftszweigen einfach auch was. Andreas, äh, Stefan, entschuldige, danke Andreas, Stefan, ähm, ergänzt doch nochmal und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du es einschätzen kannst, weil die Frage jetzt gerade auch noch reinkam, würden die Republikaner nochmal so ein Trump-Experiment wagen auch in Zukunft? Aber erstmal auch, wie schätzt du deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit ein? Das passt ganz gut zusammen mit dieser Frage, denn die Strategiediskussion, die hat ja diese Partei vor Trump sehr ernsthaft geführt. Also es gab dort eine Diskussion, wo man gesagt hat, ein Weg, der darauf setzt, die Vertretung für die kleiner werdende weiße Bevölkerung in den USA zu sein, ist keine aussichtsreiche Strategie. Und die haben damals ernsthaft diskutiert, zu sagen, wir setzen auf konservative ähm, Hispanics und Schwarze, Dieser es gibt, wie wir jetzt auch bei der Wahl von Trump gesehen haben. Leute sagen, wir sind schwer religiös, nur weil wir einen Migrationshintergrund haben, heißt das noch lange nicht, dass wir irgendwie progressiv oder links sind. Und das war eine, eine kluge, eine sinnvolle Diskussion. So was hat ja die CDU hier in Deutschland auch geführt. Die haben ja ihre Position zum Einwanderungsland Deutschland auch geändert. Und es war dann erst Trump und sein stumpfsinniger Rassismus und dieser Quatsch, auf diese immer kleiner werdende Gruppe zu setzen, die dem ein, ein Stoppzeichen entgegengesetzt hat. Die Leute sind aber alle noch da. Also ich, meine Perspektive auf die Republikaner ist möglicherweise anders als die von Andreas, weil... Ich treffe dort die gleichen Leute, es gibt natürlich ja auch Wechsel, aber so den Typus seit vielen Jahren. Und das sind keine, keine Arschlöcher, keine Rassisten. Ich werfe den natürlich auch regelmäßig vor im Gespräch. Ihr, ihr tragt diesen Mann, ihr sagt da ja nichts zu. Aber mit denen kann man genau solche Diskussionen führen. Und meine These ist, entweder die Republikanische Partei baut sich nach Trump in dem bereits angedachten Kurs, den sie ja schon mal diskutiert haben, neu auf. Oder sie wird mittelfristig sterben. Das klingt erstmal absurd, weil wir so an dieses Zwei-Parteien-System gewöhnt sind. Aber längerfristig betrachtet hat US-amerikanische Geschichte auch Parteien kommen und gehen sehen. Und ich meine, das müssen die Republikaner für sich bewerten. Ich habe gegen einen ordentlichen Konservatismus nichts. So, das, ist, das ist nun mal so. Aber ich habe was dagegen, wenn Leute Antidemokraten und Rassisten sind. Und das ist, das ist glaube ich, noch nicht ausgemacht bei der Partei, auch wenn man den Eindruck hat, weil sie in den letzten Jahren und den Vorwurf müssen sie sich halt anhören, geschwiegen haben. Weil wir vorhin auch über die linke Seite gesprochen haben, ein bisschen ist es ja die Frage der Perspektive. Also wenn wir so draufschauen auf Amerika, unterstreiche ich alles, was Carsten gesagt hat. Wenn wir uns als Linke sehen, die wahrscheinlich in einem anderen Parteiensystem auch die Demokraten in unterschiedlichen Gruppierungen ähm, sich aufteilen sehen würden, da ist ja die Frage, was die Linke tun muss. Und das finde ich, ist die spannende Diskussion, das hattest du, Andreas, ja angesprochen. Also da finde ich, hat sich die demokratische Partei schon ganz schön geändert. Das ist das, was ich hier in Deutschland immer wieder aufrufe. Wenn die denken, dass das immer noch die Partei von Hillary und Bill Clinton ist und dass Bernie Sanders und AOC so ein paar, paar verwirrte Ausreißer sind, dann beweist das nur die Unkenntnis der hiesigen transatlantischen Community über die Verhältnisse in den USA. Es ist doch gut, dass da mehr und mehr ähm, Schwarze, Schwule, jetzt hier die erste Transperson als Senatorin, dass da Themen plötzlich ähm, diskutiert werden, also dass die Demokraten im Repräsentantenhaus ähm, einen Stopp der Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien beschlossen haben, also im Repräsentantenhaus, weil sie eine Mehrheit haben, das Repräsentantenhaus, das wäre früher alles unvorstellbar gewesen und das ist hier alles noch nicht angekommen. Und da finde ich, ist der Job der Linken, also Bidens Job, Teilig ist es jetzt nach diesen Jahren, wird irgendwie der gute Joe, ähm, führt das irgendwie zusammen. Aber der Job der Linken ist das nicht, sondern der Job der Linken ist es, die Demokraten nach links zu schieben. Vielen Dank. Das finde ich äh, nochmal eine gute Ergänzung zu dem Thema, ähm, den Gegner nicht überrollen. Aber weil sozusagen Carstens ähm, Reaktion kam ja auch mal ein bisschen auf das, was du gesagt hast, Ann ähm, Denkst du, dass beiden ähm, in diesem Kurs, vermutlich auch mit der Hoffnung oder mit äh, dem Plan, den Gegner irgendwie nicht zu überrollen, ähm, jetzt wirklich die Politik des Landes nach vorn bringen kann, vereinen kann oder muss er zu viele Kompromisse eingehen, dass zum Beispiel so wichtige Themen wie auch die Klima- und Umweltpolitik in den USA, wo er ja Trump äh, mit dem äh, also Radikalschläge betrieben hat, äh, Stellen abgebaut hat. Andreas hat das Außenministerium erwähnt. Ähm, also was kann Beiden da wirklich bewirken und wie würdest du dich auch nochmal, wie würdest du reagieren auf diese Forderung von Carsten, dass der Gegner nicht überfahren werden sollte? Ja, Also wir reden, ich glaube, alle in der Hoffnung, dass Beiden überhaupt, überhaupt gewinnt. Ja? Ich bin noch ja. nicht so ganz überzeugt, aber es war sehr schön, eine Stunde lang in <lacht> Gedanken zu sein. Ich habe auch gerade gedacht, in Bezug auf den Senat, da sind ja, man sagt, die Ratten springen vom sinkenden Schiff ab. Und wenn Trump wirklich weg ist, ob es da nicht genug, ich weiß nicht wie viel, fünf Senatoren gibt von den Republikaner, die sagen, okay, wir Biden will was mit uns machen und das ist vielleicht besser so. Das könnte ja sein. Ähm, Vielleicht sehen Sie da ganz persönlich für sich eine Zukunft. Ähm also Biden war im Grunde genommen von den ganzen Kandidaten mein letzter Wunsch. In, in der Vorwahl habe ich für Elizabeth Warren gewählt. Jetzt bin ich ganz froh, dass es Biden geworden ist. Ähm wenn jemand das schafft, in den nächsten paar Jahren, dann glaube ich, er könnte etwas schaffen. Ich habe keine so große Hoffnungen. Und ich glaube, Chomsky war, hatte recht, als er sagte, wir müssen, wie hat er das gesagt, in seine Träume ihn verfolgen. Ich glaube, das ist wirklich richtig, dass er in die Geschichtsbücher sich, sich selbst vorstellt als jemand, der etwas gerettet hat. Dass er, er hat. Er ist ja ein großer Familienmann, hat Enkelkinder und dass er will, dass die Enkelkinder über ihn in den Geschichtsbüchern lesen und ähm, dass er irgendwie durch sein Kabinett und durch diese, es gibt ja ein Taskforce für die Wirtschaft, ein Taskforce für die Krankenkasse, und das ist alles mit der Sanders-Flügel oder Warren-Flügel der Partei. Ich hoffe, dass da irgendwas zustande kommt. Ich glaube nicht, dass die plötzlich Medicare for All eine. eine ganz fortschrittliche Krankenkasse machen können, aber mindestens eine kleine Veränderung, dass die Leute, die wirklich das brauchen, ein sogenanntes Public Option, etwas, was vom Staat finanziert wird, bekommen können. Ich finde, das ist nochmal also von euch beiden jetzt auch wirklich ein wichtiger Hinweis, dass, dass wir in den nächsten Jahren doch genauer hinschauen sollten, welche Bewegung es von der US-amerikanischen Linken innerhalb der Demokraten und außerhalb der Demokraten gibt und wie das politische Feld da auch erweitert wird beziehungsweise bespielt wird. Wir als Rosa Luxemburg Stiftung leisten da hoffentlich einen wichtigen Beitrag, um sozusagen das Wissen darüber ähm, auch öffentlich hier zu machen. Von daher, im Chat taucht es schon mal auf. Schaut doch gerne auch regelmäßig auf unsere Website hier in Berlin oder auch ähm, das Büro New Yorks. Die Kollegen werden die Links gleich nochmal posten. Es gibt noch einige Fragen aus dem Publikum zum Thema Themenkomplex US-amerikanische Innenpolitik. Ähm, ich würde die jetzt gerade mal parken und versuchen, hinten nochmal ähm, aufzunehmen. Wir sind aber ein bisschen im Zeitverzug. Ich muss jetzt auf die Tube drücken und es gibt noch einen ganz wichtigen Aspekt, den ich gerne mit euch besprochen, besprechen würde, nämlich Außenpolitik, Multilateralismus und transatlantische Beziehungen. Denn diese haben in den letzten vier Jahren massiv gelitten, wie wir uns vielleicht alle erinnern beziehungsweise ja, also gerade jüngst äh, ist der Austritt der USA aus dem Paris-Abkommen nun wirklich äh, de facto realisiert. Ähm, das Verhältnis zwischen Deutschland, Europa und den USA ist massiv abgekühlt. Ähm, auch hier sozusagen, wenn Trump abgewählt ist, es wird dann jetzt alles gut oder alles andere Szenario ist eben nicht abgewählt. Stefan, du hast kürzlich einen Artikel, ähm, auch für uns bei der rls geschrieben, dass die Bundesregierung sich doch mal trauen sollte, die USA bzw. das Agieren von Trump stärker zu kritisieren. Was bedeutet das aktuelle Ergebnis, so wie wir es vorwegnehmen oder so wie wir es erhoffen oder vielleicht auch nicht für die transatlantischen Beziehungen? Was haben Bundesregierung und Europäische Union in den vergangenen Jahren vielleicht auch falsch gemacht und was müsste jetzt anders laufen? Also ich habe gelesen, dass es bei uns in der Partei Stimmen gab, die gesagt haben, es sei eigentlich egal und die Wahl zwischen Trump und Biden sei so eine Art Pest und Cholera. Das halte ich für ausgemachten Quatsch. Es ist so, dass Donald Trump eine Katastrophe war in den letzten vier Jahren. Da rede ich jetzt nicht über die US-Innenpolitik, sondern auch für die Welt. Die Zerstörung von internationalen Organisationen und Verträgen unter der Überschrift America First schadet auch Europa, schadet auch den Menschen hier in Deutschland. Und ähm, da bietet äh, Böte, ein äh, ähm, US-Präsident Biden, andere Anknüpfungspunkte. Das bedeutet nicht, dass äh, wir dann zu der guten alten Zeit zurückkommen, von der manche westdeutsche ältere Kollegen träumen. Also die ist vorbei. Das hat schon Obama damals gesagt. Pivot to Asia. Und ähm, auch, auch der hat schon die Diskussion, auch US-Abgeordnete haben damals schon die Diskussion geführt, äh, dass sie nicht bereit sind, hier eine Armee zu finanzieren. Das ist auch alles eine legitime Diskussion. Die muss man auch führen. Es geht also nicht zurück dahin. Aber was Biden schon gesagt hat, ist, also er würde beispielsweise ins Klimaabkommen zurückkommen. Mit ihm könnte man den Iran-Nuklear-Deal noch mal anders verhandeln. Er würde auch nicht die UNO so behandeln, wie das Trump tut. Also Man kann ja sicher an der WHO und an der UNESCO und am Menschenrechtsrat alle möglichen Kritiken haben. Aber zu sagen, weil wir damit nicht einverstanden sind, gehen wir raus. Das ist einfach dumm und falsch. Und da hätten wir andere Anknüpfungspunkte. Es würde trotzdem Streit geben. Auch Biden hat eine andere Position zu Nord Stream 2, als das äh, unsere Partei zum Beispiel hat. Auch Biden würde sagen, wir wollen, dass ihr höhere Verteidigungsausgaben habt. Das heißt, da würde man sich streiten. Bei Handelspolitik würde er wahrscheinlich auch sagen, ähm, dass er das Defizit, das Handelsdefizit ähm, kritisiert und da andere Maßnahmen erwartet. Und da hat er übrigens auch recht, da hat er auch ähm, Trump ausnahmsweise recht. Und ehrlich gesagt, die Diskussion über die internationalen Handelsverträge oder die sogenannten Freihandelsverträge die stand sowieso an. Es gab ja Gründe, warum wir TTIP kritisiert haben. Und es gab eine berechtigte Kritik an NAFTA. So Und insofern, da kann und sollte Biden auch nicht da anknüpfen, wo Clinton früher gewesen ist. Insofern, das wird eine andere Debatte. Aber ich würde die wirklich, wirklich gerne mit jemandem führen, der kein Rassist ist und der sich einigermaßen benehmen kann. So, also Das ist das ist die Erwartungshaltung und nichts anderes. Die Bundesregierung hat was falsch gemacht und zwar im Prinzip schon seit den 2 plus 4 Verträgen. Damals, als klar war, dass die das Bundesrepublik Deutschland eigenständiger agieren wird, hätte man heraustreten müssen aus dem Schatten des großen Bruders. Dass am Anfang dachte man, man kann da so weitersurfen wie immer und hat im Großen und Ganzen die Politik bis auf ein paar Wendungen, also beim Irakkrieg war das nicht so, aber im Großen und Ganzen so mitgemacht. Ähm, das ist falsch gewesen. Und das hat jetzt die Bundesregierung auf die harte Tour lernen müssen. Die viel zitierte Bierzeltrede von Angela Merkel, wir müssen ein Stück weit eigenständiger werden hat ja eine leichte Erkenntnis gezeigt und da muss man einfach weitermachen. Deutschland und Europa haben manchmal ähnliche Interessen wie die USA, aber manchmal eben auch nicht. Und das muss man vertreten, da muss man eigenständiger werden. Das heißt nicht, dass man die transatlantischen Beziehungen abbricht und dass wir jetzt hier als neuen Kumpel uns China oder Russland suchen, aber das bedeutet schon, dass man deutlich selbstbewusster die eigenen Interessen auch gegenüber den USA vertritt. Und ich glaube, dass das, dass das möglich ist und das ist jetzt auch, hier angekommen. Also, möglicherweise hat der eine oder andere noch Illusion, dass das mit beiden alles schön wird, aber das sind nicht mehr viele Leute. So, aber das hat alles die Voraussetzung, da gebe ich an Recht, dass Biden auch Präsident wird. Und deswegen nochmal zurück zum Anfang. Also, Leute, die sagen, dass das egal ist, ähm, ja, die haben es nicht verstanden. Andreas, ähm, wenn jetzt Biden Präsident würde, ähm, wir sind ja hier noch so ein bisschen in der Wunschstunde, wie sie so schön benannt hat. Ähm, was bedeutet das auch für die Vereinten Nationen? Also die ja jetzt wirklich sehr geschwächt wurden durch die USA und ähm, die Äußerungen zum Beispiel von Trump zur WHO ähm, sind katastrophal gewesen. Würde das unter beiden besser werden? Würden die USA besser werden in ihrer Zahlungsmoralität zum Beispiel? Ähm, und ähm, eine andere Frage, die ich jetzt auch schon gleich mal äußere, ist, die ich mir eigentlich schon lange stelle, das ist die US-amerikanische Linke eigentlich an den transatlantischen Beziehungen interessiert? Ähm, was die UNO betrifft, ich denke, da wird die, die USA mit einem Präsidenten, würde die, würden die USA mit einem Präsidenten Biden wieder ähm, eine, eine, auf jeden Fall eine konstruktive Rolle spielen. Also sie würden auch erkennen, wo tatsächlich auch ihre eigenen Interessen liegen. Äh, in einer Pandemie die WHO zu verlassen, ist schlicht und einfach dumm. Ähm, Sie würden sicher auch bereit sein zu, zu akzeptieren, dass äh, äh, bei multilateralen Organisationen, es ist nicht immer nur nach den eigenen Interessen gehen kann, entsprechend auch agieren in, in, in äh, der UNESCO wo, äh, oder in, in anderen internationalen Organisationen. Äh, Sie würden ins Klimaschutzabkommen zurücktreten und ich glaube, das ist etwas, was man nicht oft genug sagen kann eine Präsidentschaftsbeiden würde auch. Klimaschutzpolitik im Land betreiben. Er hat sich nun zwar darauf festgelegt, Fracking nicht zu beenden wegen Pennsylvania, aber er hat schon äh, durchaus gesagt, er will erneuerbare Energien fordern. Und äh, nichts ist wichtiger, dass, dass ausgleichend dieses Land wieder in, äh, zu einer aktiven Klimaschutzpolitik zurückkommt. Also das wollen wir nicht vergessen. Ähm, ob das jemals reichen wird, wissen wir nicht, in Klammern. Ähm, und äh, eins vielleicht noch zu den internationalen Beziehungen, natürlich äh, bestimmte Sachen beruhen auf objektiven äh, Interessengegensätzen, äh, gerade die Auseinandersetzung mit China. Von daher, da wird sich auch nicht viel ändern, vielleicht in den Umgangsformen, aber nicht in der Sache. Äh, das ist noch ein Punkt, äh, ja, die, die amerikanische Linke und die transatlantischen Beziehungen. Die amerikanische Linke insgesamt interessiert sich äh, für internationale Politik vor allen Dingen unter dem Vorzeichen äh, der internationalen Solidarität und, und äh, des Austausches von, von äh, figurativ gemeint, Kampfeserfahrungen. Äh, da ist Lateinamerika sicher wichtig, die transatlantischen Beziehungen in dem Sinne, wie sie äh, irgendwie im Auswärtigen Ausschuss verhandelt werden. Das ist ein bisschen außerhalb bei den meisten Leuten. Es gibt dafür Expertinnen und Experten, aber bei den meisten Leuten in der amerikanischen Linie ein bisschen außerhalb des, des, des, des ähm, Blickfeldes, weil das natürlich auch was damit zu tun hat, ob man für Außenpolitik verantwortlich ist oder nicht oder jemals verantwortlich werden könnte. Äh, und und ähm, wäre, ähm, dann einhakend, würden, ähm, würde Biden denn gen also diese ganze Thematik Rüstungskontrolle von Nuklearwaffen, Atomwaffenverbotsvertrag, würde Biden da eine konstruktive Rolle spielen? Ich meine, Biden war Obamas Vizepräsident. Ich denke schon, dass er in diesen Fragen äh, auch, auch an, die, an die Politik der Obama-Administration anknüpfen würde. Da bin ich sicher. Ähm, auch klar, eine Reaktion. Immer unter dem Vorzeichen, ein amerikanischer Präsident vertritt amerikanische Interessen. Aber sicher würde er das auch äh, unter dem größeren, in dem größeren Blickfeld der internationalen Sicherheit tun. Und äh, von daher sehe ich auch für Atomwaffenkontrolle mehr Möglichkeiten als äh, bei Trump. Andreas sprach. Ähm beziehungsweise Stefan sprach ja auch noch beide das Thema Handelspolitik an. Kassen. die Handelspolitik der USA in den kommenden vier Jahren, was bedeutet das für die Wählerinnen von, egal wem, vor allem für die Arbeiterinnen in den USA? Ja, also ich glaube, das ist auch immer so das Problem in diesen Diskussionen, was sind die, die Interessen der USA? Also altmodisch gesagt, was sind die Klasseninteressen der führenden Klasse? Ja, oder von mir aus, was ist die Interessenpolitik, der sich die jeweils führende Regierung ähm, da verpflichtet fühlt? So, und äh, das, glaube ich, muss man ähm, genau unter auch diesen Aspekten äh, diskutieren. Und äh, ja, also äh, Biden und die Demokraten stehen auch für eine andere Kapitalfraktion als äh, Trump, der letztlich also quasi so eine, am Absterben begriffenen Wirtschaft versucht hat, wieder unter die Arme zu greifen, weil es sich irgendwie bei einer traditionell ausgerichteten Wählerschaft ganz gut anmachte. Also Kohlebergwerke wieder aufmachen, obwohl es am Markt überhaupt keinen Bedarf gibt, Stahlwerke bauen, äh, obwohl überhaupt gar keine Kapazitäten äh, am Markt benötigt werden, Autowerke wieder aufmachen, obwohl Verbrenner gar keiner mehr kaufen will. Naja, und all diese ganzen Sachen, das machte sich alles ganz gut. Das äh, sprach auch dafür, dass er sich also einem bestimmten Wirtschaftszweig -Fra Fracking erleichtern und diese ganzen Ölgebiete auch vor den Küsten und so weiter wieder anzuschieben. Äh, aber de facto, ähm, da wird Biden sicherlich... Äh, die, nicht in dieser Form jedenfalls äh, anknüpfen können und wollen, weil es auch wirtschaftspolitisch äh, überhaupt keinen Sinn macht, außer, wie gesagt, für so eine ganz kleine Fraktion. Äh, aber ähm, insgesamt äh, haben die Demokraten in den letzten, und das gilt auch für Obama und auch für Obamacare, was in Deutschland also immer so als Paradebeispiel für äh, eine soziale Reformpolitik äh, verkauft wird, was aber de facto, wenn man selber in den USA lebt und weiß, was äh, Obamacare und die da verhandelten Verträge bedeuten, ähm, eine, eine Re soziale Reformagenda hat es in den USA auch von demokratischer Seite seit Jahrzehnten nicht gegeben. Das muss man einfach mal so sagen. Also der äh, New Deal von Roosevelt ist im Grunde genommen ein, ein Erdbeben oder eine Ausnahme gewesen, äh, von der bis heute... Noch alle zehren. Die Sozialgesetzgebung, die Arbeitsgesetzgebung, die Gewerkschaftsgesetzgebung ist seither nicht modernisiert oder reformiert worden und insbesondere nicht nach vorne, sondern wenn überhaupt von republikanischen dann Bundesstaaten im Wesentlichen zurückgedreht worden. Das, das folgt sozusagen alles einer ganz klaren neoliberalen Strategie, was da passiert und was in den letzten Jahrzehnten auch passiert ist. Und Tatsächlich ist es so, dass dieser, ich sage jetzt mal, altmodische Traditionalismus von Trump, seine Verbundenheit zur, zum klassischen Autoarbeiter, sage ich mal, das ist wahrscheinlich so die Vorstellung für einen Arbeiter jetzt von Trump, ja, dazu geführt hat, dass er tatsächlich einen besseren Freihandelsvertrag mit Mexiko ausgehandelt hat, was die Interessen der Arbeitnehmer anbetrifft, als das vorher unter Clinton der Fall war. Das kann man bedauern, aber das ist aus meiner Sicht eine unbestreitbare Wahrheit. Und ähm, ich würde sagen, also ähm, auch was die, äh, was die Frage anbetrifft, ähm, Protektionismus, ist das was ganz altmodisch. Die Frage ist, wie richte ich den aus? Die Diskussion, die wir in Deutschland hatten, als äh, Trump da diesen protektionistischen Wirtschaftsansatz ausgerufen hat, war, äh, das ist ja alles schrecklich und, äh, und, und, und so weiter. Dabei war die Linke lange Zeit selber Vertreter globalisierungskritischer Positionen. Als es von Trump kam, war alles falsch. Also ich glaube schon, dass sich Märkte, insbesondere in der Größe von den USA oder von Europa oder von China, äh, tatsächlich ähm, äh, daran orientieren müssen, was sind nicht nur die Bedarfe äh, von Konsumenten, sondern auch Bedarfe von Produzenten. Und, ähm, und bestimmte Standards müssen einfach abgesichert werden. Und ähm, die, die starke Exportorientierung, wie wir sie in der deutschen Wirtschaft haben, hat den Löhnen in Deutschland nicht gut getan, hat den Löhnen in anderen Ländern nicht gut getan. Und äh, ich, ich, ich persönlich würde sagen, also ein Anknüpfen, ein, ein Festhalten auch an der Frage, was dient der amerikanischen Arbeitnehmerschaft und nicht in so einem wirtschaftsimperialistischen Sinne, sondern in, einem, in der Frage, wie rette, rette ich lokale und regionale Wirtschaftsstrukturen, äh, die ja in den USA traditionell viel schneller auch zusammenbrechen, als wir das aus Deutschland kennen, ähm, finde ich erstmal als Ansatz nicht verwerflich. Und äh, ich finde es auch in Ordnung, äh, dass er diesen Ansatz nicht völlig verwirft, sondern versucht, den auf, ich sage jetzt mal, dann auch fachkundige Füße zu stellen. Ähm, aber Katzen, jetzt daran anhaken, was bleibt, also wir haben ja auch immer sehr, sagen wir mal, positiv zum Beispiel auf AOCs oder Sanders Green New Deal geblickt. Ähm, ja. Bleibt davon was in Bidens Programm? Oder wäre ja. das vielleicht doch eine bessere Alternative gewesen? Nein, davon bleibt was. Und äh, das, das ist ja das, was ich meine. Und da glaube ich, habe ich Andreas auch richtig verstanden. Den Gegner nicht überfahren. Die Gesellschaft insgesamt mit Reformvorhaben äh, nicht vor den Kopf stößen an, an Punkten, äh, die absolut missverständlich sind im US-amerikanischen politischen Kontext. Aber die Frage, wie baue ich, wenn ich denn schon E-Mobilität fördern will, E-Autos, zu vernünftigen Konditionen, was Umweltschutzstandards anbetrifft, was gewerkschaftliche Organisierung anbetrifft, daran knüpft dann an die Erleichterung einer gewerkschaftlichen Organisation oder Arbeitnehmerinteressenvertretung in den USA. Das sind Reformprojekte, die lassen sich in einem äh, überschaubaren Zeitraum auch in der Ge äh, US-amerikanischen Gesellschaft diskutieren, ohne weitere Verwerfungen äh, da zu erzielen. Natürlich wird das Kapital da nicht dafür sein, aber das ist ja nicht entscheidend. Aber ich sage, der republikanische Arbeiter in Michigan, der ist dafür. Der ist dafür, dass er in einer Zukunfts-, äh, weisenden Industrie einen sicheren, gut bezahlten Arbeitsplatz hat. Und wenn dafür die demokratische Partei die Programmatik und auch die Mittel bereitstellt, dann wird das Überzeugungsarbeit leisten und auch sozusagen diesen jetzt ja total ähm, fragilen Wahlsieg äh, letztlich vielleicht auf längerfristige Füße stellen können und ein Reformprogramm für die Zukunft. Danke, wir waren ja eigentlich beim Thema transatlantische Beziehungen Außenpolitik und Multilateralismus. Deswegen würde ich zu dir an, ähm, und das ist auch die letzte Frage, die ich habe, ähm, nochmal kommen, ähm, wie du das Ergebnis ähm, einschätzt für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, ähm, gerade auch aus progressiver mhm. Sichtperspektive, ähm, oder für dich ganz Wir werden, werden einen normalen Botschafter haben. Jemand, der. Ist viel weg. Na, Irgendein, wie, wie der Letzte, also es gab ja unter Obama hier richtige Botschafter, der Emerson und Murphy. Aber äh, Trump wird bestimmt vers äh, versuchen, in den letzten Wochen jetzt mit seiner Persönlichkeitsstruktur etwas zu tun. Ich weiß nicht was. Ich glaube, das wird vielleicht eine Überraschung sein. Biden, wenn er gewinnt, wird Präsident sein ab dem 20. Januar. Genau. In der das heißt, Zeit, was, was passiert Also das ich habe hab übrigens eine Breaking News, wenn jemand das hören will, ist nicht sehr wichtig, aber doch ein Zeichen, eine Richterin in Michigan weist eine Klage der Anwälte von President Donald Trump ab, mit der diese ein Stopp der Stimmenauszählung in dem Bundesstaat erreichen wollte. Gut. Also Danke, ich weiß nicht, was für Appetit Trump jetzt hat auf weitere Verluste vor Richtern oder in diesem Fall eine Richterin. Das ja. würde ihm nicht gefallen. Und wie reagiert er? Es bleibt spannend und ähm, du hast natürlich nochmal einen wichtigen Aspekt angesprochen, auch selbst wenn wir dann ähm, Klarheit über das Ergebnis haben, es kommen voraussichtlich die Klagen, beziehungsweise bleibt Trump jetzt auch erstmal noch einige Wochen im Amt. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wir sind schon sechs Minuten über der Zeit und es gibt aber noch, Drei themenkomplexe Fragen aus dem Publikum. Jetzt die Frage an euch: Habt ihr noch zehn Minuten? Ähm, Im Publikum sind noch ein paar Leute. Die Hälfte ist leider schon weg. Ähm, wollen wir die noch besprechen? Fairheit halber den Leuten gegenüber, die die Fragen gestellt haben. Es geht einmal um das Thema Wahlrechtsreform, das globale Problem Stadt-Land und dann eigentlich auch noch mal die Frage, die in den ersten Block gepasst hatte. Wer hat Trump gewählt? Ähm, welche Rolle spielen verschwörungstheoretische Gruppen wie QAnon? Geht das? Ich danke okay. euch. Dann machen wir das doch. Ähm, weil die Frage von mehreren Personen gestellt wurde. Was denkt ihr, dieses Thema Wahlrechtsreform? Ähm, jetzt ist es natürlich total hochgekocht, ähm, woran dieses System krankt. Aber wird es die vier Jahre von wem auch immer bestimmen? Wird es da wirklich mal irgendwelche Änderungen geben? Carsten schüttelt schon mit dem Kopf. Keine Chance. Brauchen wir. Also, das ist ein tolles Thema, aber das ist rein akademisch. Hat null Chance auf Umsetzung. Oh, auf YouTube und Facebook haben wir noch 80 Zuschauerinnen. Es lohnt sich also. Carsten sagt eindeutig nein. Andreas, was denkst du? Ja, das ist ein bisschen das Problem wie mit der Sicherheitsratsreform. Das ist jetzt ein Insider, aber die, die Leute, also es müsste von denen beschlossen werden, die vom gegenwärtigen System profitieren. Den Republikanern ist völlig klar, dass ihre Chancen, ohne das Electoral College, jemals wieder einen Präsidenten zu stellen, sehr, sehr stark sinken, sagen wir mal so. Die Bundesstaaten wollen es nicht wirklich, weil sie die großen Einfluss, weil sie dadurch gewisse Einflussmöglichkeiten haben. Das einzig Interessante, was ich jetzt gehört habe, das war mir auch neu, ist, es gibt einen Pakt von, von mehreren Bundesstaaten, sich darauf zu verpflichten, ihre, ihre Wahlmänner, ihre Wahlleute, Entschuldigung, ihre Wahlleute für den Sieger, die Siegerin des Popular Votes stimmen zu lassen. Wenn das wenn, wenn den, sich dem so viele Bundesstaaten anschlössen aufgrund irgendwie Beschlüsse ihrer Staatsparlamente, dass sie äh, die Hälfte der, der Wahlmänner repräsentieren würden, dann würde das zumindest eine also Erklärung vor, vor dem obersten Gerichtshof äh, herbeiführen. Weil da ist die Verfassung nicht ganz eindeutig, soweit ich es verstehe. Und dann äh, würde dieses ganze Konstrukt nochmal infrage gestellt werden. Da könnte man einen Anstoß bringen. Aber dass man auf dem normalen Weg der Verfassungsänderung des Electoral College abschafft, äh, eher aussichtslos. Hat jemand von den beiden anderen da eine andere Meinung? Oder würdet ihr einfach zustimmen? Nein, einfach so. ich, stimme ich stimme zu. Aber das ist wirklich möglich, dieser Kompakt. Erst heute habe ich gehört, aber ich glaube im Radio, und ich weiß nicht mehr, was es war, ein Staat hat das heute äh, Dienstag abgestimmt, heute waren die Resultate da. Die machen das und ich weiß nicht, wie viele Staaten, Bundesstaaten es jetzt gibt, die diesen kompakt beigetreten haben. Es muss nur so viel sein, dass es 270 Wahlleute gibt unter diese Staaten, die beitreten. Dann klappt das. Es ist eine kleine Verpflichtung. Man gibt die Wahlleute, an denen Kandidat, der National, gewinnt. Ja, aber dann braucht man die Wahlleute ja auch nicht mehr eigentlich. Bitte? Aber dann, dann braucht man die Wahlleute auch nicht mehr. Also Nein, das aber die sind, das ist in der Verfassung. Ja. Und eine Verfassungsänderung wird man wohl nicht haben. Okay, aber ist... ihr wart euch eigentlich ziemlich einig, dass wir eine substanzielle Wahlrechtsreform in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich nicht werden. Dennoch ist die Diskussion darum und so kleine Entwicklungen, wie wir sie gerade beschrieben bekommen haben, sind natürlich spannend und da sollten wir dann auch genauer hingucken. Eine andere Frage war nach einem globalen Phänomen, was wir vor allem wahrscheinlich in Industrieländern zunehmend erleben, ist äh, diese Teilung äh, zwischen Stadt und Land. Also, dass linke progressive Kräfte eher in städtischen, urbanen Räumen gewinnen und die ländlichen Räume es ist total vereinfacht, weil ich glaube, wir haben alle viele Verbündete, die in ländlichen Räumen wohnen und auch links progressiv wählen, eingestellt sind, aktiv, und aktiv sind und in Bewegung sind. Aber es ist sozusagen ein internationales Problem. Stefan, haben wir da als Linke eine gute Antwort drauf? Und hilft es, dass okay. wir dann vielleicht auch immer so ein bisschen Selbstkasteiung betreiben als urbane Linke und sagen, oh, wir sind zu... Forsch. Also ich sage mal ein schönes Beispiel, ein ganz kleines Beispiel ist, dass ich neulich gelesen habe, dass innerhalb der Linken Sachsen so eine Art Landverschickung stattfand. Nämlich, dass der natürliche Prozess, dass sozusagen jugendliche Linke irgendwann, wenn sie studieren, in Leipzig landen und von dort aus Politik machen, dass das ein bisschen umgekehrt wurde, dass man gesagt hat, wir bemühen uns dort auch um äh, Kommunalvertretungen, um ähm, auch Parteiämter und wir lassen den ländlichen Raum nicht allein. Das fand ich eine sehr sinnvolle, kluge Initiative. Ansonsten, was nicht nützt, ist eine Debatte, wo wir holzschnittartig sagen auf dem Land lebt der Arbeiter, der gegen Ausländer ist und in der Stadt ist der Progressive, der Latte Macchiato trinkt und für Frauenrechte und LGBT ist. Diese stumpfsinnige Debatte, die unsere Partei viel zu viel Kraft und Nerven gekostet hat, ich habe das jetzt etwas brutal vereinfacht, die hilft da gar nicht. So, Natürlich gibt es da Unterschiede, das ist auch wahr. Ich bin, denke, finde, wir sind besser beraten, wenn wir darüber reden. Klassiker bringe ich immer beim Thema Green New Deal dass wir halt für Ausbau der Infrastruktur vor Ort sind, weil es dann auch leichter ist, die Frage aufzuwerfen, ob man seinen alten Diesel noch weiterfahren muss. Also wenn man einen Zug hat oder einen Bus, dann kannst du die Frage aufmachen. Wenn du es nicht hast, dann wird das als abgehobene Städterdiskussion geführt. Also so, man muss es an Themen festmachen, wo man an den Bedürfnissen der Leute, die ja ehrlich und echt sind, anknüpft, aber ohne zu sagen, da sind homogen die einen und dort die anderen. Da haben wir sag ich mal, noch ein bisschen Luft nach oben als Linke in Deutschland, das besser zu machen als in der Vergangenheit. Aber die Diskussion wird ja auch weltweit geführt, da hast du schon recht. Da können wir aber unseren kleinen Beitrag hier in Deutschland leisten. Und ähm, wird die Debatte, damit haben wir ja auch angefangen eigentlich, ne? ähm, Andreas berichtete aus New York, Carsten sozusagen, und deine Erfahrungen aus ähm, Spring Hill. Ähm, wie wird die Debatte bei den US-amerikanischen Linken geführt, bei den ja, us also ganz grundsätzlich muss ja immer, also das ist ja auch ganz wichtig, das zu unterstreichen, also wo 60 Prozent oder 70 Prozent Trump ist, sind halt auch 30 Prozent, die nicht Trump sind. So Und äh, das ist ja nicht nichts. So Und ähm, das ist ja etwas, was entwickelt werden kann, was zum Teil aber auch aktiver Bestandteil von Gesellschaften ist und so. Also diese, dieses Konfrontative, also de facto bildet sich das so ab, dieses Stadt-Land-Gefälle. Äh, aber ich glaube, da ist keine Zwangsläufigkeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle wie die Hippies äh, Landkommunen gründen sollten, So, aber äh, gab es ja schon mal sozusagen den Versuch auch von so Reformbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Linken dann äh, aufs Land gezogen sind, Kommune aufgemacht haben. Also das Leben auf dem Land an sich ist nicht Anti-Links. In dem Sinne ist da ganz viel, äh, was entwickelt werden kann, auch was an Ideen vielleicht interessant ist. Und wenn man mal ins Wendland guckt oder in andere Gegenden, sieht man ja auch, dass linke Kultur und Land sehr gut zusammenpassen kann. Ja. Ich glaube, ähm, ich bin da, glaube ich, ziemlich nah bei Stefan dran. Es gibt so eine Selbstgerechtigkeit von, von so Latte Macchiato-Trinkern, genauso wie von denen, die da in, auf dem Land am Stammtisch sitzen und sagen, auf, auf uns hört keiner und uns interessiert keiner. Das ist keine Antwort und ich, ich halte das auch nicht für natürliche Widersprüche, so, sondern ähm, ich finde eigentlich aus dieser hysterischen Diskussion raustreten und versuchen das so aufzulösen, dass alle Seiten was davon haben. Und natürlich kann man nicht über den Ausstieg irgendwie aus der Automobilgesellschaft äh, diskutieren und das vielleicht auch zum Dogma machen oder ganz moralisch sogar begründen ja? und die Leute dann ohne Bus, ohne Eisenbahn, ohne Fahrradwege, ohne Fußwege da auf dem Land zurücklassen. Das geht einfach nicht. Und äh, da geben wir uns manchmal einfach nicht genug Mühe. Ausstieg aus der Automobilindustrie würde ich gerne mal mit dir diskutieren, Carsten, aber das machen wir ein Mal. Ähm, Andreas, würdest du da noch was ergänzen wollen, also vielleicht auch aus deiner New Yorker Blase heraus? Nee, ich denke, Stefan und, und, und Carsten haben da alles gesagt. Es gibt ja auch solche, solche Ansätze, sowohl in der Stadt wie auch auf dem Land, so alternative Zusammenlebensformen zu schaffen, wie weit das ausstrahlt. Das ist dann immer die Frage. Wir haben wir haben äh, die, die Community, die gerade von, von, von schwarzen äh, Linken, die, die kooperativen äh, in den Südstaaten, die langfristig auch Freiräume entwickelt haben, auch teilweise Gemeinwesen übernommen haben. Äh, wir haben hier Urban Farming und andere Formen des, des alternativen Zusammenlebens in, in New York und Brooklyn das gibt es, das äh, fruchtbar zu machen und, und irgendwie zu verbinden. Das ist, glaube ich, die, die, die Aufgabe. Und ansonsten unterstreiche ich nur, was Carsten und, und Stefan gesagt haben. Das wäre jetzt eigentlich ein wunderbarer Schluss. Jetzt gibt es aber noch diese eine Frage und die kann man ja vielleicht eher so kurz und knackig beantworten, wer auch immer sich da von euch auskunftsfähig fühlt. Welche Rolle haben die verschwörungstheoretischen Zusammenschlüsse wie unter anderem QAnon ähm, bezüglich der Wahl von Trump? der Stimmen eine von Trump gespielt. Eine schlimme. Also ich habe ähm, noch von dem Jahr wusste ich gar nicht, was das ist. Dann hat mir das meine Mitarbeiterin Annalina Orlowski mal zugeschickt und sagte, was hier, crazy Entwicklung. Inzwischen gibt es da genug Bücher und Abhandlungen dazu und jetzt haben wir eine non vertreterin im Repräsentantenhaus. Und Trump hat das ja erfolgreich gemacht, dass einfach ähm, sich nicht distanzieren, zu sagen, das sind ja gute Leute, die sind irgendwie gegen Pädophilie, das ist, das ist eine ganz furchtbare Entwicklung. So, und da, da ist ein Phänomen, das wäre aber eine weitere abendfüllende Veranstaltung, die getrennten Öffentlichkeiten, die du in den USA hast, Menschen, die sich in Blasen bewegen, die in anderen, andere Realitäten zur Kenntnis nehmen als die anderen, und natürlich auch die Rolle. der von Social Media und äh, wie sie dort die Maximierung von Zugriffszahlen und die Leute online halten, wie sie das auch um einen Preis machen, der genau solche Initiativen verstärkt und vergrößert. Ähm, das ist eine bedrohliche Entwicklung, aber ähm, ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht mehr in den letzten Minuten hin. Aber es hat, glaube ich, schon dazu beigetragen, dass Trump ähm, Anhängerschaften ähm, generieren konnte über diesen Weg. Vielen Dank. Jetzt muss ich wirklich Schluss machen. Wir sind äh, schon 17 Minuten über Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich ich glaube, wir könnten so weiter quatschen, ähm, aber wahrscheinlich ähm, wollen wir auch mal Feierabend machen, beziehungsweise habt ihr noch andere Dinge zu tun. Und äh, zumindest als Rosa-Luxemburg-Stiftung bieten wir auch in den kommenden Tagen und Wochen noch einiges an Veranstaltungen an. Ähm, ich nehme auch ihr anderen, werdet äh, sprechen wenn ihr jetzt schnell noch irgendwelche Links posten wollt im Chat, dann macht es gerne. Allein Andreas ist, ich weiß gar nicht, auf wie vielen Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Ich habe den Überblick verloren. Also schaut gerne auf unsere Website. Es bleibt spannend. Ich werde jetzt direkt nach dieser Veranstaltung sicherlich auch wieder in die Nachrichten gucken, ob es irgendwelche aktuellen Entwicklungen gibt. Vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, Katja, Jonas und Till und auch an Annika, die uns hier unterstützt haben im Hintergrund. Und vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf Zoom, YouTube und Facebook. Und natürlich ganz großen Dank an Carsten, Andreas, Anne und Stefan. Es war schön mit euch. Einen schönen danke, Abend noch. Danke. Wenn ihr noch ganz kurz habt, für